Ich mache gar nicht so viel Einführung, sage erstmal herzlich willkommen und mache meinen immer wieder gern gemachten Abgleich, wer war schon mal in einer streitbar. Toll! Ich freue mich immer so, weil immer wieder neue da sind und immer so ein kleiner Haufen alte oder WiederholungstäterInnen und das zeigt auch, dass je nach Thema man herkommt und dieser Raum für viele ist und das finde ich sehr schön. Also die Streitbar ist jetzt die 18. und die zweite nach dem Widerstart in Präsenz. Wir haben mal 2019 damit angefangen und ich freue mich wirklich sehr auf die Streitbar heute, weil ich mit diesem Begriff Aktivismus genau in diesen Gemengelagen auch viel nachdenke und ich mich ich darauf freue, hoffentlich heute auch aus dem Gespräch viel zu ziehen. Deswegen erkläre ich kurz, was wir in der Streitbahn machen. Wir hangeln uns langsam vor an die Positionen der beiden GästInnen hier und ähm, es gibt verschiedene Formen, die bringe ich euch gleich näher sozusagen und äh, für mich ist so ein bisschen das Ziel, das wurde schon gesagt, die Grauzonen auszuloten. Also zu schauen, wo gibt es einen dazwischen und keine Absolutheiten unbedingt festzustellen. Und am Ende seid ihr, sie eingeladen, gerne auch etwas zu fragen, zu sagen, zu spiegeln im besten Fall. Und das hat bisher hier immer gut geklappt. Genau, und eine Sache, was ich, die ich immer mache, ist, ich schaue im Netz, ich nenne das netz schauen und gucke nach dem Überbegriff, was ich zu den GästInnen finde. Und ich fange mit Knut an. <lacht> ähm Netzwieter von Knut Korzen, ein Nordlicht, das sich der Kultur verschrieben hat, liest man da. Er schreibt der BR, für den er auch arbeitet und zwar seit 1996, hauptsächlich für die Kulturredaktion. Er befasst sich also viel mit Literatur auch und ist unter anderem Jurymitglied des Bayerischen Buchpreises. Studiert hat er mal Politik, Soziologie und Kommunikationswissenschaften. Er ging auf die deutsche Journalistenschule, liest man da. Und er glaubt, Aktivismus ist wichtig aber oft selbstgerecht, das sagte er dem Deutschlandfunk. Gerade erschienen ist sein Buch, das liegt dort aus, die Weltverbesserer, wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft. Im Ankündigungstext steht, er setzt den Aktivismus der Gegenwart von Fridays for Future bis Greenpeace im Außenministerium in einen historischen Kontext und bei dem geht er etwa 100 Jahre zurück. Für ihn hat Aktivismus von Anbeginn an einen leicht doktrinären Zug, die Überzeugung zu wissen, dass man allein wüsste, wie der richtige Weg sei. Kortzen oder Knut, wir duzen, haben wir vorhin vereinbart, weil wir kannten uns noch nicht, versteht sein Buch als nicht aktivistisches Werk. Die Gesellschaft lebe vom Aktivismus und der Feminismus als Beispiel sei ein heeres Anliegen, ohne Zweifel auch das erfolgreichste. Auch das sagt er dem Deutschlandfunk. Jedoch analysiert Knut Schlammschlachten in den aktivistischen Szenen, was für ihn jedoch lediglich Wut, Enttäuschung und den Voyeurismus produziere, dabei zuzuschauen. Er spricht vom... Kleckern und Ankleben der Klimaaktivisten, von dem er wenig hält, sagt er dem saarländischen Rundfunk und die Aktionen hätten für ihn auch stark infantile Züge. Gleichzeitig unterstützt er klimaaktivistische Anliegen. Für ihn sollte die Klimabewegung aber nicht in die Depression verfallen, sondern, und das ist ihm sehr wichtig, die Mitte der Gesellschaft mitnehmen. Herzlich willkommen. Genau, kommen wir zu Emilia Rouac, Expertin für die sogenannte Intersektionalität. Wer sie noch nicht kennt, wir werden sicher viel darüber sprechen, für Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit in Deutschland und Europa ein, liest man auf ihrer Homepage. Promovierte in Politikwissenschaft an der HU Berlin und in Lyon, dozierte unter anderem an der Chicago DePaul University, arbeitete zu Menschenrechtsfragen in Tansania, Uganda und Kambodscha. 2017 hat sie das Center for Intersectional Justice gegründet und ich habe in einem Interview mit Blog Republik gelesen. Während der Promotion habe sie ihren Aktivismus geschärft und er bildet die Grundlage ihrer heutigen Arbeit. Sie hält da in ihrer Arbeit Vorträge, gibt Workshops, berät Unternehmen, Regierungen und NGOs zu unterschiedlichen Themen rund um eben die genannten Intersektionalität, Diskriminierung, Rassismus, Feminismus, Inklusion und Vielfalt und erzählt oder erklärt in unzähligen Beiträgen, die man findet, von der Verschränktheit dieser Diskriminierungsformen mit den Machtverhältnissen, wie sie zu und miteinander in Beziehung stehen. 2021 ist ihr Buch Why We Matter Wege aus der Unterdrückung erschienen und Zitat Deutschlandfunk, Emilia Roark appelliert an die Gesellschaft Unterdrückungsformen als kollektives Phänomen anzuerkennen. Dabei gehe es ihr nicht nur um Betroffene, sondern jeder müsse das eigene Denken und Handeln hinterfragen. Emilia findet, dass die Welt dank Aktivismus vorankomme, weshalb man nicht zulassen solle, dass Aktivismus diskreditiert und delegitimiert wird. Zitat bei Demos Mac, Aktivismus geht mit Expertise einher und umgekehrt ist Expertise eigentlich auch immer ideologisch. Es gibt keine objektive, neutrale Expertise, die nirgendwo verortet ist und keinen politischen Hintergrund hat. Herzlich willkommen. So, ein bisschen hat man hoffentlich schon ein bisschen ein Gefühl bekommen, wo sie sich verorten. Und jetzt gibt es einen sogenannten Fragenhagel. Das ist immer eine kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort und ich spiele immer hin und her. Also eine faire Verteilung. Ich beginne bei dir, Emilia. Wovon sprichst du oder sprecht ihr, wenn ihr Aktivismus sagt? Was ist Aktivismus für dich? Aktivismus ist, hat viele, also ja. Es gibt viele unterschiedliche Handlungen, ähm, die unter Aktivismus ähm, verstanden werden können. Also das sind nicht nur Menschen, die jetzt auf der Straße gehen und auf Demos äh, äh, so Motos skandieren, sondern ähm, es können auch Menschen, die Bücher schreiben, Menschen, die Filme machen, Menschen, die also ja die Kunstproduktion kann auch aktivistisch sein. Ich glaube, das kann auch Menschen im Alltag, die, von denen vielleicht nicht so viel gehört wird. Zum Beispiel, ich würde meine Mutter auf jeden Fall als eine Aktivistin benennen, obwohl sie sich niemals so sehen würde oder auch andere Menschen sie auch nicht als solche betrachten würden. Das heißt, jeder Mensch, der oder die einen Beitrag leistet zu einer besseren Gesellschaft, würde ich im weitesten Sinne auch als aktivistisch betrachten. Es gibt jetzt keine ähm, bestimmten Kästchen, die auch ähm, ausgefüllt werden müssen, damit wir vom Aktivismus sprechen. Mhm. Und für dich, Knut? Für mich ist Aktivismus immer dann vorhanden, wenn Massen oder viele Menschen mobilisiert werden, um etwas in Bewegung zu bringen. Ob das dann immer etwas Positives ist, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen, weil ich glaube, dass die Geschichte des Aktivismus, zeigt, dass er in diese wie in jene Richtung ausschlagen kann und politisch sehr janusköpfig daher kommt von Anfang an. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel, Leute aufzurütteln. Es gibt ganz früh schon von Rudolf Eucken, einem heute vergessenen Literaturnobelpreisträger und Philosophen aus dem Jahr 1908, das Wort vom aufrüttelnden Aktivismus. Und ich glaube, das ist ja bis heute auch sein so Wesensmerkmal, dass er die Menschen aufrüttelt. Dann mache ich bei dir gleich weiter und passt, glaube ich, auch ganz anknüpfend ganz gut. Welches Image und Ruf, du hast ja schon gesagt, es geht in mehrere Richtungen, aber welches Image und Ruf hat denn der Aktivismus für dich heute, vielleicht auch mit einem Blick zurück? Naja, es ist eine ganz große Spielwiese mittlerweile geworden. Deshalb habe ich auch mein Buch darüber geschrieben, weil mir das eben auffiel, dass ja heutzutage kaum ein Mensch mehr auffindbar ist, der sich nicht als Aktivist bezeichnet. Kürzlich las ich von einem Bauern, der sich als Agraraktivist versteht. Fotografen nennen sich visuelle Aktivisten. Eine Handwerkerin traf ich im Netz an, die eigentlich nur Möbel umgestaltet Die ist, eine Möbelaktivistin und insofern ist das ein wirklich flächendes, flächendeckendes Phänomen geworden und dem wollte ich mich mal etwas näher widmen in dem Buch. Das wäre jetzt ja eine Überschneidung. Du hattest ja auch gerade gesagt, Aktivismus kann vieles sein. Aber dein Eindruck, welches Image, welchen Ruf hängt dem Aktivismus an? Also ich würde sagen, eher ein, also aus meiner Perspektive nicht immer positiv. Es diskreditiert oft, also das heißt, dass Menschen, die in erster Linie auch Experten oder Expertinnen sind, beispielsweise für postkoloniale Studien oder Feminismus, Gender Studies werden in den Medien auch oft als AktivistInnen bezeichnet, obwohl sie sich selbst nicht so sehen. Das heißt, es spricht eine gewisse Objektivität und Neutralität, die ich, wie ich jetzt finde, sowieso nicht existiert. Aber das heißt, ja, Aktivisten, AktivistInnen werden oft als auch aggressiv und einseitig und nicht nuanciert dargestellt Menschen, die eben selbstgerecht sind, ähm, deshalb würde ich sagen, dass, ähm, ja, die, das Image ist jetzt nicht sonderlich positiv. Wobei, mhm. wenn ich da kurz mhm. darauf erwidern darf, dieses Image ja nicht von ungefähr kommt, dass die Wissenschaft oder Teile der Wissenschaft als aktivistisch wahrgenommen werden, weil sie sich selbst nämlich so beschreiben. Du hast ja in deinem Buch auch Kimberly Cranshaw drin, bei der du ja, glaube ich, studiert hast, und die selbst schreibt ihrer Critical Race Theory eine aktivistische Dimension zu. Also das ist von ihr so formuliert, nicht von anderen. Also insofern, glaube ich, muss man da auch objektiv tatsächlich drauf schauen und sagen: Es gibt auch unter den Protestforschern, die ja heutzutage immer auch von uns im Radio angerufen werden, sobald irgendeine Demonstration stattfindet, Beispiel jetzt. Querdenker-Demos oder sowas, Corona-Leugner-Demos, werden ja gleich Protestforscher gefragt. Und auch Protestforscher sagen von sich selbst, dass sie quasi an der Schnittstelle zwischen Aktivismus und Wissenschaft operieren, häufig auch aus aktivistischen Bewegungen kommen und sich dadurch einen Vorteil zuschreiben in der Beforschung. Äh, solcher Bewegungen. Ähm, nur Das Interessante ist eben, die kommen natürlich hauptsächlich aus progressiven, aus unserer Sicht progressiven äh, Bewegungen, die für irgendetwas demonstriert haben in ihrer Studentenzeit oder wann auch immer ähm, und sagen, das sei doch jetzt eigentlich der Sache förderlich, wenn sie sich äh, diesen Gruppen, die sie da untersuchen, dann eben mit denen näher befassen und sehen darin auch gar kein Problem der Distanz. Nur Ich stelle dann halt die umgekehrte Frage, was ist denn, wenn jemand aus einer Corona-Leugner-Ecke kommt und sagt, er ist jetzt auch Protestforscher und er sieht das als seinen Vorteil an, dass er die Leute ja schon gut kennt, die er da dann zu untersuchen hat als Wissenschaftler, dann würden doch bei uns, glaube ich, sofort die Alarmglocken zurecht angehen. Und wir sagen, nee, also da muss doch die Distanz gewahrt werden. Also das ist bei der Wissenschaft gerade der Gelehrte als Gefährte, das ist ein schwieriges Kapitel. Es ist ein super Übergang zu meiner Frage 3, aber du bist dran, nämlich wer sind die Expertinnen? Inwiefern sind Aktivistinnen Expertinnen oder sind sie es nicht? Das war quasi schon die Brücke. Ja, also das kann man nicht pauschal beantworten. Es mhm. gibt viele Aktivisten, Aktivistinnen, die Experten und Expertinnen sind und viele Experte, die eigentlich äh, diese Expertise auch noch ähm, beweisen sollten, meiner mhm. Meinung nach. Ne? Mhm. Also, Deshalb, ja, das stimmt, dass kimberly Crenshaw sich selbst auch als Aktivistin benennt, ich mich auch, also ich war in der Wissenschaft und das war für mich eben so eine, so eine Spannung zwischen Aktivismus und eine gewisse politische Linie, die auch offenbart wird und zu der ich auch gestanden bin. Und andererseits eine Expertise, die vermeintlich auch neutral und objektiv sein sollte, wobei, wie gesagt, ich glaube nicht an der Neutralität. Und deshalb würde ich sagen, dass ähm, ja, Aktivismus und Expertise werden als Gegensätze dargestellt, meistens. Ne? Das heißt, es gibt diejenigen, die wissen und diejenigen, die eine Expertise haben, sie beobachten die anderen und sie haben eben keine Sichtweise. Und dass diese, die, diese Darstellung der Expertise, des Wissens ähm, eben in, aus der Moderne stammt, ähm, und sich entwickelt hat, eben so eine Sicht ohne, ohne Standpunkt, ähm, hat eben dazu geführt, dass äh, jegliche, Wissenschaft, jegliche, ähm, ja, jegliche Wissenschaft oder Expertise, die teilweise auch eine ähm, politische Linie äh, in sich hat, wird diskreditiert. Und deshalb müssen oft Aktivisten und Aktivistinnen sich entscheiden zwischen Wissen und Aktivismus, zwischen Wissen und Anerkennung, ähm, und Legitimität und andererseits Politisierung. Und diejenigen in der Gesellschaft, die es sich leisten können, nicht aktivistisch zu sein oder einfach so ganz ähm, kühl ähm, aus der Situation zu gucken, vermeintlich objektiv und neutral, sind auch Menschen, die eben von den Systemen, in denen wir leben, ähm, ja, also nicht beansprucht werden. Es sind Menschen, die, ähm, die genau in der universellen überlegenen Norm auch einpassen. Und das heißt, dass de facto und demografisch werden viele Menschen, die zum Beispiel in der Wissenschaft, weil sie eben Frauen sind, weil sie schwarz oder muslimisch etc. sind und de facto auch eine Neutralität oder Expertise auch abgesprochen wird, aufgrund dessen werden sich dann eher zu, zum Aktivismus auch berufen und auch sehen, ja, da fühle ich mich besser zu Hause, ich kann auch sein, wer ich bin, ohne mich zu verstellen. Wobei das, glaube ich, eine relativ neue Entwicklung ist. Also einer der allerersten Aktivisten hierzulande, Kurt Hiller, ein sehr interessanter Mann, der auch eine große Rolle in meinem Buch spielt, der hat in einem Artikel, den er nannte Ortsbestimmung des Aktivismus im Jahr 1919 geschrieben, wir sind die Forderer, nicht die Forscher. Und äh, heutzutage ist es ja wirklich, so wie jetzt auch gerade von dir beschrieben, äh, immer stärker so, dass sich das vermischt und nicht mehr trennscharf gehalten wird, was ich für ein tatsächlich großes Problem halte, ähm, weil dann geht es sehr schnell an der Uni auch in Richtung Indoktrination und nicht mehr... In, in Richtung Lehre, was eigentlich Aber die sein Lehre bisher war auch nicht neutral, das war auch eine Art Indoktrination und das ändert sich heute, weil es eine grundsätzliche Infragestellung der Neutralität gibt. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir, wenn wir Physi Philosophie lernen oder Soziologie oder egal in welchem Fach ähm, dass die Quellen des Wissens eben eine sehr homogene Gruppe darstellt ähm, und dass es eine einzige Sicht über die Welt auch vermittelt wird oder also mit ein paar Nuancen, ist da auch eine Form Indoktrination, würde ich sagen. Und deshalb die Tatsache, dass es jetzt diese Tendenz gibt, ist für mich, es ist nicht ohne Probleme, da sehe ich auch, ne, dass es auch schnell dogmatisch werden kann und das sind eben ähm, ja, Fahnen, in denen äh, wir nicht tappen sollten. Aber die Entwicklung im Grunde, im Allgemeinen betrachte ich letztendlich eine positive Entwicklung, weil dadurch auch diese Hoheit des Wissens mit großem W, mit einer Quelle, die bisher sehr homogen, sehr weiß, sehr männlich, sehr europäisch bleibt, eben auch infrage gestellt wird. Und dieses Zerbrücken eben von einem ja, von, von Universalismus, der, der sehr viel auch mit den kolonialistischen Mustern, die wir überall auch sehen, in Politik, in Kultur, in Wissen, in der Wirtschaft etc. Ich halte das für eine positive Entwicklung. Genau, bevor wir einsteigen, wunderbar, nochmal auf die Frage. Wir hatten jetzt als Antwort auf inwiefern können AktivistInnen ExpertInnen sein. Du stellst eine Trennung fest, Wissen versus Aktivismuswissen versus Anerkennung. Ein Absprechen führt zu Aktivismus. Wie würdest du es sehen? Können AktivistInnen ExpertInnen sein? Ja, natürlich können sie das. Man sieht das ja zum Beispiel an diesen Scientists for Future oder Scientist Rebellion Bewegungen, dass das auch geht, und ich dagegen würde ich auch nie argumentieren wollen, solange man das eben trennscharf hält. Also wenn man an der Uni unterrichtet und da Klimamodelle diskutiert, wenn die quasi auf ihre Fallibilitäten überprüft werden können und wenn das alles akademisch solide vonstatten geht, überhaupt gar keine Frage, ist das richtig. Und man dann nachmittags oder wann auch immer am Tag auf die Straße geht und demonstriert mit Klimaaktivisten zusammen. Und Aktivistinnen, ich habe überhaupt nichts dagegen. Nur bitte, man soll es halt trennen voneinander. Und die Uni ist nicht der Ort, an dem man ähm, Leute agitiert. Also, das äh, hat, das gab es mal in Deutschland und es hat zu schlimmsten Entwicklungen geführt. Und ähm, ohne diese beiden Dinge jetzt direkt miteinander vergleichen zu wollen, aber es ist von der Tendenz her tatsächlich leider doch das Gleiche. Also das, wenn man glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben und jeder ernstzunehmende Wissenschaftler würde nie von sich behaupten, er hätte die Wahrheit gepachtet, ähm, der soll sich bitte auch immer wieder in Frage stellen lassen und äh, soll das eben trennen, kann auf die Straße gehen, wann immer er mag, aber dann eben als Privatperson XY und nicht als Akademiker XY. Dann schauen wir doch auf die Straße, das wäre meine nächste Frage nämlich auch, Stichwort aktivistische Intervention oder Protestformen, was du ja auch schon gesagt hast. Was ist denn erlaubt? Wo liegen deine, eure Grenzen? Im Protest, im Widerstand? Also erlaubt. Ich habe ja das ja kurze Fragen, kurze Antworten, deswegen, ihr seid sehr, das ist auch sehr gut. Aber genau, ich, ich will ja so ein bisschen rauskitzeln, wo eure Marker so sind. Ich weiß gar nicht, wer diesen Satz mal gesagt hat, aber erlaubt ist, was Spaß macht, würde ich jetzt erstmal sagen. <lacht> ähm, und äh, wenn die Aktivistinnen und Aktivisten an gewissen Dingen Gefallen finden, sollen sie das doch bitte machen. Auch an diesen Museumsaktionen jetzt zum Beispiel. Ich sehe nur gerade äh, den Umfragen entsprechend verhält es sich leider so, dass die Mehrheit der Bevölkerung äh, sagt, das sind ziemlich idiotische Aktionen, die da ablaufen. Und übrigens auch das ist wieder so ein äh, historischer Bezug, der ganz interessant ist. Wenn Sie sich das mal anschauen, diese Gemäldebekleckereien, Be Bekleckerungsaktionen da, dann hat das ja so stark happening-hafte Züge, finde ich zumindest. Äh, erinnert so ein bisschen auch an diese Kunst der 60er Jahre, diese sponti artigen äh, Bewegungen da und man kann sogar noch weiter, finde ich, zurückgehen, es ist auch reiner Dadaismus manchmal dabei. Und wer war der größte Gegner der, der ersten Aktivisten hierzulande in Deutschland? Es waren die Dadaisten. Raul Hausmann, äh, ein früher Dadaist, äh, wendet sich explizit gegen die Moralidiotie, wie er es genannt hat, der Aktivisten und sagt, äh, ihr macht euch mehr oder minder zu Handlungsgehilfen des Staates. Das ist so ein nicht ganz genaues Zitat, aber es ist Moralidiotie, das Wort fällt in seinem Aufsatz damals. Und das, das halte ich für hochinteressant. In welchem das, Bezug zu heute? Das nehme ich gerade, mhm. ja. also man, Wenn man jetzt so guckt, wie Künstler heutzutage darauf reagieren, da gibt es ja auch ein sehr gespaltenes Bild. Also es gibt das pen kollektiv glaube ich, oder Frankfurter Hauptschule, also so aktivistische Kunstkollektive, die finden es natürlich gut, dass sowas gemacht wird. Aber es gibt Künstler wie Jonathan Mese, die sagen, und Jonathan Mese, also wir wissen, der ist auch nicht immer ganz leicht berechenbar, der sagt, also das ist, das ist äh, eine Verschandelung von Kunst, die da stattfindet. Und das ist äh, Banausentum, so hat er das kürzlich, glaube ich, im Interview mit der Süddeutschen genannt. Und ähm, also es ist keineswegs so, dass die Künstlerinnen und Künstler jetzt unisono sagen, toll, super Aktion irgendwie, äh, noch mehr davon. Äh, Im Gegenteil, es gibt ja sogar Kunsttheoretiker mittlerweile wie Boris Greus, die sagen, das, was da jetzt gerade in den Museen abgelaufen ist in den vergangenen Monaten, das wird in ein paar Jahren im Museum zu sehen sein als Videoinstallation, das wird selber Kunst sein irgendwann. Hat das dann, ist meine Frage, den Klimaschutz in irgendeiner Weise genutzt oder hat das nur der Popularität dieser einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten genutzt? Ich würde vermuten eher Letzteres. So, jetzt bist du ein bisschen abgekommen? Ich halte jetzt fest als Überbau, die Grenzen legen die Menschen selber fest und sind verhandelbar. Weil die Frage war ja sozusagen, wo hat äh, aktivistische Intervention, Protest ihre Grenzen und wer setzt die? Und ich habe jetzt herausgehört am Beispiel der Museumsaktion, je nach Betrachtung sind da die Grenzen. Ist das richtig erfasst, bevor ich den Ball rüberspiele? Ja, und, und ich glaube, dass die Aktivisten auch immer zusehen müssen, dass sie da nicht. Gewisse Dinge überreizen, was jetzt, glaube ich, gerade der Fall ist mit also den Also sozusagen das Ende kennen. Ja. Mhm. Was würdest du sagen? Aktivistische Intervention, Protestform. Was ist erlaubt? Wo liegen deine Grenzen? Gibt es die? Ähm, also. Wenn wir jetzt also erstmal zu der Differenzierung zwischen, also das Beispiel, was du gegeben hast von einem Klimaforscher, der die Trennung machen muss zwischen Akademiker und Aktivist, das mag für ihn möglich sein weil jetzt reden wir eben von ne, der Klimakrise. Das ist nicht etwas, was an seiner Person auch festgelegt äh, werden kann. Aber nehmen wir zum Beispiel einen ähm, Professor mit Behinderung, der gleichzeitig auch Disability Justice Aktivist wäre. Also für ihn wäre das ganz schwierig, eben so diese Teile seiner Identität abzulegen und jetzt so Demo zu gehen als Professor ähm, und dann zurück an der Uni und das ähm, sich davon zu trennen. Deshalb also das ist äh, für mich äh, auch ein Privileg, eben sagen zu können, mein Aktivismus für meine Freizeit und der Rest, oder ne, so, so hast du das nicht gesagt. Aber ja, und deshalb zum Beispiel jetzt, wenn wir äh, Kimberly Crenshaw nehmen, äh, für sie ist es nicht möglich, an der Uni zu sagen, jetzt bin ich ab diesem Moment nicht mehr Aktivistin im Klassenraum. Weil das, was sie lehrt an der Uni, ist sehr politisch. Sie lehrt äh, Antidiskriminierungsrecht. In diesem Sinne ist es jetzt nicht möglich, eine vermeintliche Neutralität reinzubringen in diesem Unterricht und dann erst später zu einem Black Lives Matter Demo zu gehen. Und ja, deshalb, also jetzt, das war für mich wichtig, nochmal zu unterstreichen, wie unrealistisch das ist für ganz viele Menschen, eben Aktivismus, Aktivismus eben zu trennen von ihrem täglichen Handeln und auch berufliches Leben. Ähm, dann jetzt zu der Frage Aktivismus Grenzen gibt es Grenzen Beim Protest, genau. äh, an Protest ähm, also wenn wir jetzt die die die groß die größten Fortschritte soziale für soziale Gerechtigkeit von den letzten ähm, Jahrzehnten Jahrhunderten betrachten sind sie sie sind durch Gewalt ähm, ähm, passiert das heißt also wenn wir die Französische Revolution betrachten oder wenn wir zum Beispiel ähm, dass äh, die Beendung der Sklaverei nicht nur in den USA, sondern auch in den französischen Karibik oder zum Beispiel die Algerien den Algerienkrieg, das, das war Aktivismus. Der Standpunkt, der Anfangspunkt war eben Wut, das war Aktivismus und das ist eskaliert in Gewalt, weil es eben ähm, nötig war und das wurde, diese Gewalt war nötig durch die Repression eben von der Macht, durch die Repression, die Repression eben von hier in diesem Fall von dem französischen äh, Staat, also die französische äh, Kolonialmacht, ähm, oder äh, eben in den anderen Fällen auch, wo die Macht, ähm, wo die Macht eben war. Und deshalb halte ich das für nicht ähm, wünschenswert, dass wir Grenzen setzen für den Aktivismus. Zum Beispiel die jetzt die Klimakrise, wenn wir ähm, Grenzen setzen und ganz klar sagen, okay, das geht zu weit, dann führt es zu einer Situation, wo die Proteste, wo die Macht der Aktivisten und Aktivistinnen eben ähm, kontrolliert werden kann. Wenn wir heute sagen würden zum Beispiel, okay, Black Lives Matter Bewegung darf existieren, aber es muss, und das ist etwas, was wir auch ständig hören, es muss nicht äh, Gewalt, also Gewalt, äh, gewaltfrei bleiben. Mhm. Ja, klar, das ist wünschenswert und wenn, äh, ja, also das ist das, was sie alle wollen. Aber diese, ähm, diese Regeln oder diese Anforderungen sind problematisch, weil sie auch Teil von einem Muster, wo die Macht auch entscheidet, wie und in welcher Form und in welchem Ton und ähm, diejenigen, die nicht in, dem, in der Macht angeschlossen sind, äh, sich ähm, Ausdrücken sollten und äh, handeln müssten. Deshalb denke ich, nein, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind auch schon gesetzt, eben von der etablierten Macht. Und das ist schon genug. Also, das heißt, wir haben Gesetze, wir haben einen Rechtsstaat, das sind die Grenzen. Aber es sollten jetzt noch nicht dazu, darüber hinaus, eben Grenzen geben, die, ähm, ja, die mit einer vermeintlichen Schutz der Demokratie. Einhergehen, weil die Demokratie soll funktionieren eben und soll alle Formen des Aktivismus aushalten. Mhm. Demokratie ist mein Stichwort. Ich war bei dir, da. jetzt bin ich da, ich muss selber nachdenken. Ähm, Demokratie ist ein gutes Stichwort, denn meine nächste Frage ist, Aktivismus nur links oder auch rechts? Äh, ähm, also ich muss kurz... <lacht> <lacht> Also ja klar, also viele Neonazis sehen sich selbst als Aktivisten und sie haben das Gefühl eben diejenigen zu sein, die nicht gehört werden, die benachteiligt werden, die unterdrückt werden. Und das ist ein Diskurs eben, also diesen Diskurs hat keine historische, systemische, strukturelle Grundlage. Und das müssen wir auch betrachten. Deshalb finde ich, dass die Wissenschaft auch einen Platz hat im Aktivismus, weil ähm, die, sie können gar kein Aktivisten sein in dem Sinne, dass sie versuchen, ihre Rechte zu schützen, weil es historisch gesehen in Deutschland noch keine strukturelle, institutionelle, individuelle Form der Diskriminierung gegenüber weißen Menschen, ja christlichen Menschen. Und also Klassismus könnte eventuell in manchen Fällen, wobei es sind nicht nur Menschen aus, den, äh, aus der ArbeiterInnenklasse, die Neonazi sind, das ist auch äh, für mich ein klassistisches Argument, also das kommt äh, eben aus den sehr, sehr hohen Ebenen der Macht. Ähm, aber in diesem Sinne, ja, ähm, ich würde Aktivismus nur beschränken auf die Menschen, die historisch, institutionell, systemisch benachteiligt sind. Wenn es keine Bedachterlegung sind, ist es kein Aktivismus, sondern es ist ein Vergewalt. Gewalt. Wie siehst du das? Naja, die Geschichte lehrt uns, dass es sich leider anders verhält. Also Leute, die benachteiligt sich fühlten in den 20er Jahren, nannten sich Nationalsozialisten und Aktivisten. Und es ist nicht ohne Grund so, dass Josef Goebbels, kaum war er Reichspropagandaminister geworden, in seinem Propagandaministerium eine Zentralstelle für geistigen Aktivismus, wie er das genannt hat, eingerichtet hat. Also, das Problem ist leider sehr früh schon auch von Walter Benjamin und anderen erkannt worden, Anfang der 30er Jahre spätestens, zeigt es sich ganz deutlich, das kann ja immer jeder selber definieren, ob er sich benachteiligt fühlt oder nicht. Und dummerweise gibt es eben auch sehr dumme Menschen wie Neo, ja, heute Neonazis, damals Nazis, die sich als benachteiligten in irgendeiner Form definieren und deshalb aus ihrer Sicht zu Recht auch als Aktivisten bezeichnen. Also insofern ist dieser Begriff vollkommen, der ist so links wie rechts offen. Ja, aber wenn wir eine erstmal, es sind nicht nur dumme Menschen, also es gibt viele, also ich finde es Problem, problematisch, dumm. Nazis mit dumm gleichzustellen, weil also das hat mit viel mehr als eine vermeintliche Dummheit und es gibt sehr viele Menschen, die nicht intelligent sind und die... Ähm, ja, also diese diese Vermischung finde ich sehr problematisch. Ähm, die Tatsache, dass damals das auch funktioniert hat, also sich als Nazi, also als Aktivisten zu bezeichnen, war auch, weil äh, es eben keine historische Analyse gab von dem Begriff und von wer eben als Aktivist und damals, also ich glaube, das hat eine Verschränkung ge gegeben mit äh, Klassismus und eben mit ähm, also ja, dieser National Nationalsozialismus und Rechtspopulismus war auch sehr tief verankert in einer vermeintlichen Benachteiligung, die auch heute, also diese Diskursen hören wir auch sehr gut, also sie, sie kommen auch wieder. Das Problem damit ist, dass, wenn wir das offen lassen, und sagen, ja, das ist das Gleiche, wenn ein Neonazi sich als Aktivist und auch auf der Straße demonstrieren, demonstrieren möchte und gleichzeitig äh, gleichgesetzt werden mit ähm, zum Beispiel Menschen aus der Black Lives Matter Bewegung, dass wir jegliche historische Grundlage komplett verlieren aus den Augen. Und das dürfen wir nicht. Und jetzt dieses Beispiel, ähm, das du gibst, ist einfach ein Beispiel von wie eine mangelnde historische Grundlage dazu geführt hat, dass sie eine... Ähm, eine Legitimität für sich auch gewonnen haben. Und diese Propaganda war ganz klar auf der Seite der Macht. Das war nicht, ähm, und das müssen wir auch heute noch aus dieser Sichtweise betrachten, dass, ähm, dass der Nationalsozialismus die Verkörperung der Macht war. Das war nicht Menschen. Aber nicht in den 20er Jahren. Ja, aber sie haben, also, aber sie haben sich damals schon als Aktivisten bezeichnet. Aber das waren nicht Menschen, die marginalisiert waren von der Macht. Und es ist ganz wichtig zu sehen, dass es eine Kontinuität gab, dass sie nicht aus dem Nichts daraus entstanden und haben auch so selbstproklamiert ähm, so sich als Aktivisten und Aktivistinnen, also Aktivisten vor allem, äh, positioniert und dadurch die Macht gewonnen haben. Das war, also das ist für mich ähm, sehr problematisch, dass heute das so darzustellen, als wäre das jetzt nicht eine Verkörperung der Macht gewesen. Also, ich glaube, man kann und darf behaupten, dass in den 20er Jahren die Nationalsozialisten keineswegs an der Macht waren. Das ist einfach nicht so. Die sind 1933 an die Macht gekommen und in einzelnen Bundesländern schon vorher. Aber also erst sie waren Beginn. eine politische Minderheit. Ja. Aber sie waren nicht marginalisiert. Das war keine marginalisierte Gruppe. Nein, nein, nein, nein. nein. Also, das nicht. Also sie waren keine Juden. Sie waren keine Roma und äh, Romnia und Sinteser hier in Deutschland. Das waren Menschen, die eben politisch, kulturell, wirtschaftlich über eine gewisse Macht äh, verfügt haben und sie dürfen nicht jetzt als marginalisierte Gruppe dargestellt werden. Das wäre als heute, wenn wir sagen würden, die AfD-Wähler vor zehn Jahren oder die, ähm, als es noch keine AfD gab, dass sie eben eine marginalisierte Gruppe ja, waren. Das ich, waren sie nicht im nein. systemischen Sinne, im historischen Sinne und im, im institutionellen Sinne. Das hat auch keiner behauptet. Ich warne ähm, nur ein bisschen ähm, davor, immer nur die äh, Entgegensetzung oder Dichotomie marginalisiert und Macht hinzuzimmern, denn dazwischen gibt es auch noch ein bisschen was zwischen marginalisiert und Macht. Ja, aber da waren wir noch nicht. Das ist die große Mitte der Gesellschaft Ja, ja, aber dazwischen. da waren wir noch nicht. Aber das, also. ja. aber das ist ja interessant, die Mitte, da suchen wir ja auch einen Weg. Aber tatsächlich habe ich, wir haben angefangen nur noch mal, um, zu, um, um mich mit abzuholen, nur links und rechts. Und man merkt, bei der Definition gibt es unterschiedliche Grundlagen. Okay, das halten wir fest. Wir halten auch fest, jeder kann sich Aktivist nennen. Das ist jetzt erstmal ein freier Begriff. Du hast die Definition aus einer benachteiligten Perspektive. Du hast die Position, dass benachteiligt ist Auslegungssache. Der Streitpunkt war dann, ist politische Minderheit sein auch eine benachteiligte Position und da stehen wir jetzt. Wir kommen, wir werden das noch vertiefen. Aber wir halten fest, dass da ist auf jeden Fall ein historischer Streitpunkt und die Frage, und wir sind ja eben Hier und Heute auch, was bedeutet das für heute? Und wenn wir auf heute gucken, dann würde ich gerne meine drei Fragen des Fragenhagels noch, der nicht so zackig läuft wie sonst, aber finde ich super, weil wir vertiefen ganz viele äh, Punkte. Wenn ich davon ausgehe, dass Aktivismus und Aktivistinnen sich alle selbst bezeichnen können, dann, und jetzt so ein bisschen im Raum ist, wer ist wirklich hier Aktivist oder Aktivistin, gibt es sowas wie Scheinaktivismus? Jetzt bin ich wieder bei dir. Den gibt es definitiv und den gibt es auch schon von Anfang an. Das Wort Scheinaktivismus prägt nämlich interessanterweise in den 30er Jahren in einem Aufsatz 1934 ein sehr linker Philosoph, nämlich Georg Lukacs. Der sagt, dass dieses Deklamatorische, durch die Straßen rennen und irgendwie für irgendetwas äh, demonstrieren, äh, das nervt ihn, weil er da auch nicht den, ähm, er sieht nicht so direkt, äh, dass das etwas bewirkt. Und er nennt das explizit Scheinaktivismus. Mhm. Und natürlich heutzutage der beste Scheinaktivismus, den praktizieren wir jeden Tag, jeder von uns, glaube ich, in die Idee. Äh, wenn wir online unterwegs sind und irgendetwas liken, was weiß ich jetzt zum Beispiel, die sehr, sehr hehren und ehrenwerten äh, Anliegen äh, iranischer Aktivistinnen und Aktivisten oder russischer Aktivistinnen und Aktivisten, wenn wir das teilen und sharen und versuchen, da irgendwie unseren Teil, der ist wirklich sehr bescheiden, mitzumachen, dass dieses schreckliche Regime da endlich gestürzt wird. Aber das ist letzten Endes, wenn wir das online tun, hier aus unserer sehr bequemen Haltung heraus, dann ist das auch Scheinaktivismus. Gibt es für dich Scheinaktivismus? Also ja, da würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Also Es ist für viele Probleme, also zum Beispiel für mich. Ich lebe in Deutschland. Ich habe einen französischen Pass. Mir geht es gut. Ich bin mit, dem, mit der Klimakrise eigentlich wenig konfrontiert. Also meine Familie aus Martinique schon, aber ich direkt nicht. Und deswegen habe ich keinen Druck. Ich spüre keinen Druck in meiner Existenz, um mich für zum Beispiel die Abschaffung der Grenzen, für ja also ja, Klima, in, in Klimaaktivismus äh, zu engagieren. Und deshalb, ich glaube, die gelebte Erfahrung spielt eine sehr große Rolle dabei. Ab dem Moment, wo wir selbst persönlich in unserer Existenz bedroht werden, ähm, kann es kein Scheinaktivismus sein, weil der Effekt ist zu groß, weil die Realität ist zu groß, die Brutalität eben der Systeme, die wir versuchen eben zu äh, bekämpfen, zu groß ist. Also zum Beispiel, ja, der Mann, der gesagt hat, dass scheint Aktivismus auf der Straße zu gehen, ähm, er spricht aus einer sehr bequemen, privilegierten Position, weil wenn Frauen auf der Straße gehen jetzt und ähm, für MeToo oder andere äh, Demos da, ja, in der Straße gehen und laufen und Motos skandieren, dann hat es etwas sehr Privates, etwas sehr ähm, Reales, sehr, also eine materielle Realität, äh, die sie dazu pusht, eben auf der Straße zu gehen und dazu laufen. Um, und sich einer Gruppe anzuschließen, die ähnliche ähm, Benachteiligungen erfährt. Ähm, die Stonewall Riots und alle anderen, also Black Lives Matter Bewegungen, das ist kein Scheinaktivismus aus seiner Sicht, ja, vielleicht, weil er eben in seiner Position als weißer Mann, ähm, der, ich weiß nicht, ob heterosexuell oder nicht, ähm, aber bestimmt auch ohne Behinderung, ähm, dass wir da in unserer Gesellschaft nicht spüren, und das ist eine Realität und vielleicht ähm, viele Menschen sind mittlerweile auch ein bisschen genervt davon, ja, ja, ja, alte weiße Männer, aber das ist eine Realität, dass es im Grunde keinen Grund gibt, empört zu sein in dieser Gesellschaft, was eben die persönliche intrinsische Existenz auch bedroht. Und ja. Also Georg Lukacs wurde von den Nazis verfolgt, nur so viel dazu, das ist mhm. jetzt kein Mensch gewesen, der in irgendeiner Form privilegiert war zu seinen Lebzeiten. Ja, Aber es ist ja interessant, vielleicht könnten wir, das fände ich das schon ein wichtiger Punkt, dass wir so versuchen, die Punkte festzuhalten auch im Heute, weil sonst wird es natürlich schwierig. Die historische Kontinuität, die ihr beide sehr unterschiedlich darlegt, ich hoffe, das ist dem Publikum irgendwie auch klar, ich versuche das gerade irgendwie zu halten und so zu überlegen, wo führt uns das hin, die Perspektive auf Geschichte, die wir brauchen, um das heute zu verstehen und ich habe euch jetzt verstanden, meine Frage zu Scheinaktivismus war, ähm, wer, macht, wer betreibt ihn und ich verstehe jetzt, und ich hoffe, ich habe euch beide richtig, weil das war euer überschneidender Punkt, diejenigen, die eigentlich nicht von etwas betroffen sind, die sich sozusagen beteiligt fühlen, mal eine Kachel posten oder wenn sie morgen keine Lust haben, nichts machen. Das würde ich sagen, habe ich erfasst. Und dann gibt es natürlich die Gegenseite. Ab wann ist es keiner und wer bewertet dann das, das, was ich mache, ob es ein Schein ist oder nicht. Soweit? Ich springe einfach weiter, weil wir vertiefen noch und ich nehme die Punkte mit, die ihr gesagt habt. Ich möchte noch einen Blick, weil wir haben eine Streitbar und vor allem einen ganz wichtigen Punkt in den aktivistischen Szenen und wir haben ohne eine gewisse Szene wirklich im Fokus angeguckt zu haben, würde ich äh, behaupten, dass viele hier im Raum ein Gefühl von Streit wahrnehmen zwischen innerhalb von Szenen, aktivistischen, aber auch aktivistische Szenen, die sich gegenseitig betrachten. Inwiefern, wie schlimm, andersrum gefragt, wie schlimm ist der Streit für dich, den du beobachtest? Ähm ja es ist, ähm, es, ist ein, ja, es herrscht im Moment wenig Konsens, äh, wenig Harmonie äh, innerhalb von aktivistischen Kreisen. Es gibt ähm, auch Probleme tatsächlich ähm, würde ich sehen vor allem ähm, neoliberalen Tendenzen in diesen aktivistischen Gruppen, die sich zu sehr eben auf dem, der individuellen Position berufen äh, und ähm, da fixiert bleiben und dadurch auch die systemischen Perspektiven aus den Augen verlieren. Das äh, sehe ich auch als Problem. Ähm, gleichzeitig sehen wir, dass es wichtig ist, diese, diese Subjektivität auch in den Vordergrund zu bringen. Ähm, ich sehe auch innerhalb von... Ähm, ja, und das, also ich würde das so zusammenfassen. Die Tatsache, dass es wichtig ist, innerhalb von diesen Bewegungen Unsichtbarkeit, und Benachteiligungen, Marginalisierungsformen auch differenziert anzugehen und ähm, äh, zu thematisieren, zum Beispiel innerhalb der feministischen Bewegung, aber auch innerhalb der äh, Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber das hat auch Früchte getragen. Die Tatsache, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung, die auch keine Klimagerechtigkeitsbewegung in diesem Sinne war, vor äh, fünf, sechs, sieben Jahren, und dass es heute eben klar geworden ist, dass es um äh, unterschiedliche Graden eben des der Betroffenheit äh, in dieser Bewegung hat auch dazu geführt, dass wir differenzierter darüber sprechen, dass es auch ähm, neue Ebenen, die da geöffnet werden und die meiner Meinung nach auch sehr wichtig sind ähm, mit Bezug auf Geschlecht, mit Bezug auf Klasse, mit Bezug auf Geografie zum Beispiel. Ähm, genau. Und das heißt also, diese Konflikte können auch konstruktiv werden. Konflikte sind nicht immer negativ. Also wir sollten jetzt das alles nicht pauschal als eine Krise des Aktivismus sehen, sondern es bringt uns auch weiter. Also Krisen mhm. bringen uns sowieso weiter. Und das sehe ich auch im Feminismus. Ich bin froh, dass es alle diese Konflikte gab jetzt in den letzten Jahren und dass wir heute meiner Meinung nach auch weiter sind als vor 20, 10 Jahren. Mhm. Wie schlimm ist der Streit für dich? Das Stichwort Feminismus finde ich interessant. Gerade da fehlt es ja meinem Eindruck auch offenkundig an dem, was aktivistische Bewegungen immer so gerne den Aktionskonsens nennen. Also wenn wir uns den Transaktivismus angucken, der baut auf, auf dem, was der Feminismus erreicht hat. Und es dauert immer Dekaden und viele, viele Jahrzehnte wirklich, bis aktivistische Anliegen durchgesetzt sind. Das ist eine Lehre, die sich durch die Zeiten zieht. Aber jetzt glücklicherweise ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Aktivismen des 20. Jahrhunderts, würde ich immer wieder sagen, ist der Feminismus gewesen. Also er ist immer noch nicht an seinem Ziel angelangt, vollkommen, aber er ist schon sehr weit zum Glück vorangekommen. Was passiert jetzt in den letzten Jahren? Transaktivistinnen und Aktivisten ähm, versuchen, die äh, Errungenschaften ihrer Vorgänger, namentlich die von Alice Schwarzer zum Beispiel, zu denunzieren, und sie als transphob hinzustellen. Wer sich ansatzweise mit der Geschichte von Alice Schwarzer auch nur auskennt, weiß, dass Alice Schwarzer eine der ersten Publizistinnen in Deutschland war, die in den 80er Jahren, 1984, glaube ich, in der Emma sich für die Rechte von Transsexuellen stark gemacht haben. Und ähm, wenn jetzt heute eben jüngere Aktivisten, deren historisches Wissen auch nicht sehr ausgeprägt ist, muss man dazu sagen, daherkommen und sagen, naja, die, diese komische alte weiße Frau, die jetzt gerade 80 geworden ist, die ist transphob und gehört quasi in eine Linie mit J.K. Rowling und anderen, dann kann ich nur den Kopf schütteln, muss ich sagen. Also dann hat Wir haben, ich habe gleich einen vertiefenden Block zu dem Feminismus und ja. ich weiß jetzt raunt es hier schon und ich muss das jetzt auch halten, ich äh, versuche die Bälle zu schwingen, ich nehme diesen Punkt, du wirst, wir werden das vertiefen. Ich habe aber die Frage eigentlich gestellt, weil die, der Fragengang so ein bisschen auf einer Meter ist, wie schlimm ist der Streit? Und ich habe hier die Antwort gehört, der Streit ist da, er ist auch irgendwie intens, aber er ist konstruktiv und man kommt mit ihm weiter. Das war so ein bisschen das. Wie ist er für dich, wenn ich frage, wie schlimm ist er? Auch auf die Szenen geguckt, jetzt nicht sozusagen nur, ein, also ein, das war jetzt ein Konflikt, den gucken wir uns gleich an, am Beispiel, aber so den Szenenüberblick. Ja, ich würde sagen, dass es nicht besonders konstruktiv im Moment abläuft, auch wenn man sich innerhalb der Klimaschutzbewegung anschaut, was jetzt im Sommer passiert ist, weil eine weiße Aktivistin Dreadlocks trug, dass da gleich wieder so ein Tumult ausbrach, dass das angeblich nicht geht und so etwas kulturelle Aneignung sei äh, etc., äh, dann zeigt das doch eher, dass das eher alles ein bisschen verquer gerade läuft und eben nicht sehr gut. Okay, also da liegt ja im Unterschied. Meine letzte Frage, wobei nein, ich skippe sie, ihr wollt was anderes. Ich, ich muss, wir müssen in den Kontext gehen, weil tatsächlich, ich glaube, jetzt ist ziemlich klar geworden, dass es Gewichtungen gibt, die sind sozusagen die Analyse auch 100 Jahre zurück und auch ähm, die Lesart von Geschichte und in, in ihrer Kontinuität. Und das finde ich erstmal einen ganz wichtigen Punkt, den haben wir. Wir haben jetzt unterschiedliche Standpunkte gehört zum, zu eurer Definition, was ist Aktivismus, aber auch, äh, welches Image er hat, wo die Grenzen liegen, auch, im widerständig sein beispielsweise es gibt viele Formen von Aktivismus, da seid ihr euch auch einig. Ich habe es unter Umwelt, Menschenrechtsaktivismus, Gerechtigkeitsaktivismus, was zum Beispiel die Rechte von schwarzen, queeren, behinderten Menschen angeht. Dann gibt es KlimaaktivistInnen. Knut, du sprichst in deinem Buch auch von Lifestyle-Aktivismus beispielsweise. Dann gibt es noch den Artivismus, also die aktivistische Kunst. All das haben wir jetzt quasi im Raum und können natürlich nicht über alles sprechen. Und es war so ein bisschen Versuch auch zu sagen, dass Überall da findet was statt und nicht alles ist in homogenen Räumen unterwegs. Es gibt Überschneidungen, Intersektionen. Aber jetzt schauen wir mal differenzierend und äh, ihr habt jetzt, wir hatten die, ähm, jetzt muss ich selber gucken, ob ich springen kann. gibt mir eine Sekunde, weil wir das jetzt hatten. Genau, eigentlich wollte ich und das wäre für mich noch mal wichtig, aus welcher Perspektive ihr auf die Themen Aktivismus guckt. Ich habe vorhin euch vorgestellt, Emilie, du hast eine aktivistische, eine intersektionale Betrachtung. Ähm, du hast ein Buch darüber geschrieben, aus einer eher distanzierten Position heraus eine Analyse zu machen deiner Beobachtung, von, mit, mit historischem Wissen gestückt und mit, mit dem Blick in verschiedene Bereiche. Jetzt haben wir aber das Thema soziale Bewegung und Emanzipationsbewegung, das stellt ihr beide fest, als ein historisches. Und die Zeiten haben sich verändert. 1920 und 30 ist etwas anderes als 2022. Und jetzt noch einmal die Frage vertiefend: Innerhalb dieser Veränderung, wie drückt sich der Aktivismus im Bereich Menschenrechte, auf dem gehe ich jetzt mal, noch nicht Klima, also ein größeres Thema, heute aus? Lasst uns ganz kurz auf den Status quo gehen. Und das ist jetzt ein Anfang eines Gesprächs. Ich mache jetzt nicht äh, immer im Wechsel, sondern jetzt lasst mhm. uns da einsteigen. Aber ich muss eine. Also, ich, ich kann jetzt nicht einfach ähm, weitersprechen, mhm. ohne diese Aussage ähm, zu kommentieren. Sorry, ich kann das ja, nicht. Ja, mach das erst. Ist okay, ich versuche. Ja. Genau, also, Ali Schwarzer ist unverkennbar transphobisch und sie ist unverkennbar unver islamophobisch. Ja, also, das ist jetzt eine Realität, das ist ein Fakt. Ähm, heißt es dass sie äh, eben, dass ihre, ihr Beitrag zum Feminismus komplett verleugnet wird? Nein, das heißt es nicht. Heißt es jetzt, dass weil Ali Schwarzer so lange die Hauptstimme des Feminismus in Deutschland war, dass sie unkritisierbar ist, weil sie einen Artikel in der Emma irgendwann geschrieben hat und gesagt hat, ja, die Rechte trans transsexueller Menschen, obwohl transsexuelle Menschen selbst sagen, sie ähm, lehnen den Begriff ab. Ähm, nein, das heißt, Ali Schwarzer indem sie Transmenschen auch ihr Selbstbestimmungsrecht, ihr Selbstbestimmungsrecht komplett ab, äh, aberkennt und abspricht. Die Tatsache, dass sie Transsexualität und Transgeschlechtlichkeit für einen Trend bezeichnet, ist ein Problem für den Feminismus. Die Tatsache, dass sie das Kopftuch als Symbol des patriarchalen Unterdrückung an sich pauschal darstellt, und muslimischen Frauen unterstellt, sie wären eben Verräterinnen des Feminismus und sich auch nicht befreien werden wollen, ist eben rassistisch. Ja? Das heißt, wenn der Feminismus in Krise steht, weil in Teilen der feministischen Bewegung eben Menschen eben ihr Rassismus und ihre Transfeindlichkeit aufzeigen, in Krise ist, dann mag ich diese Krise, dann finde ich diese Krise sehr positiv sogar. Und dann, wenn Sie sagen, wenn Sie sagen, ähm, ja, der, die Klimabewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung befindet sich auch in der Krise, weil eine Künstlerin mit Dreadlocks nicht performen konnte, ja, es ist eine sehr große Krise, wenn Sie dann daraus feststellen, dass die Klimagerechtigkeit in einer Krise ist, dann frage ich mich, welche Kriterien nutzen Sie, um eine Krise zu definieren? Ähm, ich würde sagen, die Tatsache, also ja, das ist, ne, wir können noch mal besprechen. Die Methoden, die auch angewendet wurden und die Argumentation und wie das auch medial dargestellt wurde, was da passiert ist, welche Leute auch zu Wort kommen konnten, ob überhaupt die Frage der kulturellen Aneignung differenziert und wissenschaftlich auch erzählt wurde, erklärt wurde. Hat es, also hat es stattgefunden? Nein, ganz und gar nicht. Wurde es als eine, ähm, ja, also eine, also eine Trivialisierung eben von diesem Problem dargestellt durch den Medien. Ja, das wurde es. Ist es eine Krise? Nein. Und genau. Ähm, die Frage nochmal. Nein, nein. Dann, <lacht> ihr habt es jetzt so entschieden. Genau. Ich wollte eigentlich auf so ein Fahrwasser kommen. Ich sage auch, was mein Plan war. Eigentlich wollte ich in Emanzipationsbewegungen hineingehen, damit wir erst mal schauen, auf welcher Grundlage hat denn der Feminismus begonnen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein relevanter Punkt, um Alice Schwarzer in ihrer Genese und den Feminismus aus einer intersektionalen Perspektive zu verstehen, um diesen Streit auch darzulegen. Das war die Idee. Wir fangen jetzt von hinten Sorry. nach vorne? Nein, nein, ist alles okay, ist eure Schreibart. Darf, äh, darf aber ganz ich, kurz genau, aber jetzt die sagen. Antwort, die muss sein, genau. Und dann versuche versuch ich es nochmal. Okay, also ich finde, und da sehen wir vielleicht jetzt schon auch ein Problem des Aktivismus, dass deine Argumentation dann doch stark aktivistische Züge trägt. Ja. Ähm, und das ist, das ist genau auch das Problem des gesellschaftlichen Dialogs im Moment. Wenn jemand wie Alice Schwarzer Kritik anmeldet und nichts anderes hat sie getan an dem jetzt in Rede stehenden Selbstbestimmungsgesetz, was die Koalition verabschieden möchte, dann ist das nicht in irgendeiner Form Phob, sondern das ist Kritik. Und Kritik muss man in einer Demokratie aushalten können. Dann muss sie das aushalten, dass sie jetzt kritisiert wird. Das hält sie ohne Zweifel aus. Da ah ja, das, würde Vertrauen. Doch. das würde ich bezweifeln. Das würde ich äh, bezweifeln. Also vor allem, wenn sie jetzt eine, so... Eine äh, Frau, die diese Kämpfe jahrzehntelang hat durchfechten müssen, die hält sehr vieles aus, würde ich mal vermuten. Und ein weiterer Punkt noch. Mhm. Es ist auch nicht so, wenn man äh, gewisse... Tendenzen im Islam kritisiert, dass man dann gleich zum Rassisten gestempelt werden muss. Würde Aber das ich sagen. hat sie nicht gemacht. Sie hat pauschal. Das du hast eben als... gerade sie als Rassistin bezeichnet, Ja, das das, ja aber das ist falsch meines Erachtens, das stimmt nicht. Das Na, ist gut, aber dann, äh, also jetzt, äh, jetzt wird es problematisch, weil wir uns jetzt auf eine Person einschießen und ich würde das gerne ein bisschen öffnen. Es gibt, äh, ich empfehle den sehr ein, äh, von der Süddeutschen Zeitung, einen Podcast, der heißt Who the F is Alice und äh, versucht aus einem intergenerationalen, du bist auch Gästin in, dieser, in einer der Folgen, Susan hat und Gabi Herpel machen aus einer intergenerationalen Perspektive, also sozusagen eine Eltern eine jüngere Stimme widmen sich der Person Alice Schwarzer und feinen Linien arbeiten sie quasi die Genese dieses Menschen auf und sie tun das und das ist meine Kulisse vor der ich gerne mit euch sprechen würde äh, vor der Kulisse gesellschaftlicher Debatten um Gleichberechtigung um Feminismus. Alice Schwarzer ist eine Persönlichkeit, die ihre Dinge getan hat, aber interessant wird erst der Feminismus den eine, den sie mit Vertreterin vertritt, der, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, nämlich den Emanzipationsbewegungen und sozialen Bewegungen, die heute, und du bist in diesem Intersektionalen, und wenn man sich die Geschichte anguckt, dann gab es noch nie nur einen, zum Beispiel, einen Feminismus der sogenannten Alice Schwarzer, die ich jetzt mal rausnehme aus diesem Kontext, sondern sage, der Feminismus dieser Zeit, der 68er, der Befreiung weiblicher Körper, war eine Einzelerzählung, das ist deine Kritik. Vielleicht kannst du kurz da ansetzen, damit ja. wir dann ins Heute rutschen und eher auf Metaebene uns diesen Feminismus kurz mal anschauen. Genau, also ich glaube, ähm, Alice Schwarzer und die Debatte drumherum verkörpert oder ähm, symbolisiert, eine, also ja, beschreibt, was mit dem Feminismus passiert ist. Und wir sehen von einem Feminismus, gegangen, also Feminismus der ersten, zweiten Welle, obwohl ich ungern in Wellen spreche, aber jetzt ähm, werde ich das trotzdem tun. Und ein Feminismus, der sich äh, auf die Figur der weißen Frau aus der Mittelschicht, aus Europa auch kristallisiert hat. Und das heißt, dass die Interessen der weißen Frauen stand im Mittelpunkt und hat eben die Interessen aller Frauen weltweit dargestellt. Und das war ein Problem und ich kann das am Beispiel der reproduktiven Gerechtigkeit geben, weil zum Beispiel in dem Moment, wo Frauen für die Pille, für Abtreibungsrechte gekämpft haben, was auch gut und richtig war, ja, das waren gute Fortschritte, die gemacht wurden, wurden teilweise die Rechte oder ganz die Rechte und die Anliegen von anderen Frauen, die nicht unbedingt mit dieser Problematik für, äh, äh, konfrontiert waren, komplett ausgeblendet. Und jetzt in äh, dem äh, Bereich, also wenn ich jetzt Frankreich zum Beispiel als Beispiel nehme oder die USA, aber auch Europa, andere Teile Europas, wo in dieser Zeit zum Beispiel Roma und Sinte, und Synthese, Synthese Frauen, äh, aber auch äh, äh, Native American Women in ähm, in, in, in Nordamerika, äh, in Frankreich äh, Frauen aus den Kolonien, beispielsweise aus, aus La Réunion oder Guyane, die zwangssterilisiert wurden, hatten überhaupt keinen Platz in dieser Debatte für äh, Recht auf Abtreibung, Recht auf äh, Pille etc., wo das das Gegenteil gewesen wäre, eben eine ähm, reproduktive Gerechtigkeitsbewegung zu haben, wo eben alle Rechte der Frauen zur Selbstbestimmung auf ihre Körper, das Recht, Kinder zu haben, und das Recht, eben keine Kinder zu haben oder zu entscheiden, wann und wie viele Kinder gehabt werden etc. Das heißt, dass diese Invisibilisierung hat, ähm, hat materielle Folgen. Es ist jetzt nicht nur, dass ein paar Leute da in der Bewegung sind so, ja, ich will auch gesehen werden, ich bin auch so wichtig wie alle Schwarzer. Nein, es gibt gesamte Teile der feministischen Bewegung, die komplett ausgeblendet werden. Und ähm, das war der Fall für lesbische Frauen, das war der Fall für Transfrauen, Transmenschen etc. Das heißt jetzt zerbröckelt diese Image, dieses Image der Feminismus als eine weiße, blonde, blauäugige Frau, die ähm, aus der deutschen Mittelschicht kommt und deutsch ist und christlich. Und es übergeht auf eine Vielfalt von unterschiedlichen äh, Wegen, unterschiedlichen äh, Lebenserfahrungen, äh, Anforderungen ähm, und und äh, Interessen. Und das ist das, was wichtig ist. Und sie hat mhm. damit zu kämpfen und viele andere Menschen, die eben teilweise ihre Privilegien als weiße Person, als deutsche Person, als christliche Person teilen, sehen das als problematisch, weil es eben eine, ähm, äh, diese, diese Macht infrage stellt. Und das geht jetzt nicht nur um alle Schwarzen, sondern um diese Macht, um die weiße Vorherrschaft, es geht um ähm, die Übermacht. Ähm, des Christentums. Es geht ähm, ja um die Mittelschicht auch. Also wenn ich diesen Ball jetzt zu dir spiele und deine Kritik war ja, dass sozusagen queere AktivistInnen heute vergessen haben, was sie Alice Schwarzer zu verdanken haben und in dieser Frage spielen auch zum Beispiel dieser Podcast, den ich genannt habe und da drin wird zum Beispiel die Frage gestellt und die gebe ich jetzt wieder zurück, weil das ist ja die Kritik, wer kritisiert eigentlich zum Beispiel vergessen worden zu sein? Das war jetzt dein Argument, weil nicht, weil man neu da ist, sondern schon immer da war, aber keinen Platz hatte. Das führt zu Streit. Was würdest du mit diesem Argument machen, wenn du es hörst und deine Aussage sie, da gibt es kein, also da wird etwas übersehen. Was, was wäre da deine Antwort oder dein Argument dazu beispielsweise? Naja, die Geschichte schreitet voran und natürlich muss auch Ali Schwarzer damit leben, dass es Widerworte gibt und neue Ideen. Mal abgesehen von Adi Schwarzer. Der, ja, ja gut, ja, man ja. muss es halt immer an gewissen Figuren ja, auch festmachen, ja. mhm. weil aktivistische Bewegungen im Übrigen kennzeichnet auch das immer aktivistische Bewegung, dass es einzelne Führerfiguren gibt. Also, es ist, sind halt in den seltensten Fällen völlig diffuse Massen, die keinen. Also denken wir nur an die Klimabewegung, die haben auch ganz große Gesichter hierzulande und auch in anderen Ländern. Äh, einzelne Gesichter, an denen sich das festmacht. Also, insofern muss man leider immer bei einzelnen Personen dann wahrscheinlich auch bleiben. Aber ich bemühe mich jetzt den Namen nicht äh, weiter. Tatsächlich <lacht> äh, aus einer feministischen Betrachtung ist sie ja. nur eine, eine Person von einer. Ja, sehr heterogene Szene ja, tatsächlich. Ich für die äh, maße mir ja auch nicht mehr <lacht> mäßig an, jetzt äh, mhm. den Feminismus erklären zu wollen. Das äh, ist überhaupt nicht meine Position. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die Geschichte voranschreitet und jetzt das, was Emilia gerade beschrieben hat, natürlich äh, stärker äh, kommt und sagt, so ihr seid jetzt quasi Geschichte, jetzt sind wir mal an der Reihe mhm. und wir definieren Feminismus für uns anders. Äh, das ist äh, evident und ähm, das kann man einfach nur so feststellen. Interessant ist nur, dass du das Wort Macht verwendest in dem Zusammenhang, weil das sind Machtkämpfe. Es sind einfach aktivistische yeah. Machtkämpfe, die hier stattfinden yeah. und weil die Macht ja gerne vorhin von dir so benutzt wurde, als Aktivismus, ist das Gegenteil von Macht? Nein? Nein, nein, nein, nein. es sind Machtkämpfe, das sind immer Machtkämpfe. Ja. Wenn Frauen eben hier in Deutschland um das Wahlrecht gekämpft haben, das waren auch Machtkämpfe, aber auf einer schiefe Grundlage. Zum Beispiel jetzt, Ali Schwanzer verfügt über die politische, kulturelle Macht in Deutschland, wenn es um den Feminismus geht. Und jetzt ändert er sich langsam. Und ne, also ich würde, also wenn wir sehen, was alles gemacht wurde für ihr 80. Geburtstag, sie bleibt die wichtigste, anflussreichte feministische Stimme Deutschlands. Wenn sie auch wirklich feministisch wäre, und da wage ich es zu sagen, würde sie diese Fortschritte und die Tatsache, dass andere Menschen zu Wort kommen, sie würde das begrüßen, sie würde sich freuen, sie würde sich auch selbst auch ähm, äh, ja, loben können für die Arbeit, die sie geleistet hat und das dazu geführt hat. Ich bin sehr ähm, überrascht auch gewesen zu sehen, dass sie in den 80er auch schon Texte geschrieben hatte, wo sie das binäre Geschlecht auch in Frage gestellt hatte, wie jede gute Feministin in der Zeit. Also das haben sie alle gemacht. Aber jetzt, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass, das binäre dass die binäre Geschlechterordnung herausgefordert wird, hat sie ein Problem damit, weil sie eben diese Macht verliert. Und sie hat sich, glaube ich, in einer Welt ähm, also mit so starken patriarchalen Zügen ähm, angepasst, dass sie nicht mehr merkt, inwiefern sie diese Patriarchat, dieses Patriarchat jetzt heute verkörpert. Und das ist sehr schade. Und dann sind wir bei der Frage des Patriarchats und da würde ich gerne noch einen Versuch auf der Metaebene wagen, weil in deinem Buch auch anklingt und ja auch hier diese, und, oder beziehungsweise ihr beide das macht, diesen Blick zurück und nach vorne und es und geht mir um die Frage der Wertschätzung. Also was macht eine jüngere, und es geht mir nicht nur um Alter, eine jüngere feministische Generation im Hinblick, auf den Blick zurück. Wen schätzt sie Wert? Würdest du oder ihr sagen, dass die, du würdest ja sagen, die Wertschätzung fehlt. Würdest du sagen, die Wertschätzung fehlt und nicht nur für eine, also es gibt ja viele Feministinnen einer älteren Generation, intersektional betrachtet, auf die man zurückblicken kann. Also fehlt die Wertschätzung? Nein, nein, also sie wird geehrt, beachtet, wertgeschätzt. In ich meinte nicht nur, also ich ältere feministische und Nein, das stimmt Position. nicht. Also jetzt äh, ein Buch von mir kommt äh, im März raus, wo ich wirklich äh, Feministinnen der 70er, 80er Jahre würdige, und da sind für mich Vorbilder die äh, meinen Feminismus und den Feminismus von ganz, ganz, ganz vielen anderen Feministinnen geprägt haben, die auch weiße Frauen sind, Andrea Dworkin, Shulamit Firestone, Monique Wittig, Adrienne Rich und, und, und. Und da sind eben Frauen, Feministinnen aus der Generation von Ali Schwarzer äh, und ihr Beitrag äh, ist unschätzbar. Das heißt, deshalb will ich nicht in feministischen Wellen sprechen, weil jede Welle soll eben, wie das Bild auch das zeigt, die letzte Welle komplett ausradieren und wir, kommen, wir fangen von vorne an. Und das ist nicht, was passiert. Intersektionale Feministinnen wollen das auch nicht. Sie sagen auch nicht, lass uns alles vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist und wir, äh, wir empfinden alles aufs Neue. Das ist eine komplett fehlhafte ähm, äh, Interpretationen von äh, intersektionaler Feminismus. Was intersektionaler Feminismus lediglich sagt, ist, dass es eine ganze Perspektive, die ausgeblendet wurde und dass weiße Frauen ähm, ihre Macht auch genutzt haben, ihre Privilegien als weiße genutzt haben, um voranzukommen im Feminismus auf die Kosten schwarzer Frauen äh, und anderen Frauen of Color, Jüdische Frauen, äh, Romja, etc. Wenn wir sehen, wie weiße Frauen das Wahlrecht auch bekommen haben, das war auf die Kosten von schwarzen Frauen, weil sie im Grunde so ganz kurz gesagt, um das ganz plakativ zu sagen, gesagt haben, wir sind auch weiß und wir können ähm, euch helfen, eben äh, die weiße Vorherrschaft Hand zu bringen. Wenn wir auch nur das äh, Wahlrecht hätten, dann könnten wir das auch machen. Nur noch ein Punkt vielleicht, was der heutige, der junge Feminismus, wenn man ihn jetzt mal so nennen darf, vielleicht auch lernen kann, anhand einer Geschichte, wie der jetzt nicht mehr namentlich zu nennenden Person, die war in ihren 30ern keineswegs in irgendeiner Form begünstigt, die war sehr verhasst hierzulande. Also das ist, äh, es ist mitnichten so, weil ja die Worte Mittelschicht und privilegiert und weiß vielen, ja, Mittelschicht, ja, weiß, aber das hieß nicht, dass man der Darling von everyone hier war. Also nein, nein, das, das, das, das habe ich nie behauptet, ja. also das wissen wir Schwingt auch. Schwingt aber ne? manchmal immer so gerne so mit, so nach dem Motto, ja, das war ein easy Job quasi, Feminismus in Deutschland, nee, war es leider gar nicht. Aber das äh, ist auch ein langes Leben, deshalb können wir jetzt nicht anhand von Ali Schwarzer ja. in ihrer 30er, sie bekommt jetzt gerne Immunität äh, bis zum Ende ihres Lebens, weil es ich, hat sich ganz, ganz viel verändert für sie. Ich sage ja auch gar nicht Immunität, ich sage nur, ähm, ich komme noch zu einem anderen Punkt. Mhm. Ich sage nur, Kritik muss an Sie gerichtet erlaubt sein und Kritik mhm. muss aber auch von Ihrer Seite erlaubt sein, zu üben an dem, was Sie an heutigen Feministinnen kritisiert. Was mich vielmehr noch beschäftigt ist, und das ist wirklich auch historisch ein interessanter Punkt, Entschuldigung, dass ich nochmal in die Geschichte zurückgehe, nee, Geschichte ist wichtig. die 68er, als die 68er aufkamen, ernteten sie die harscheste Kritik von den Uraktivisten, die 50 Jahre vor ihnen losgelegt hatten. 1969 erscheint ein kleiner Band bei DTV, die aktivistischen Urtexte 1915 bis 1920, Ernst Bloch, Heinrich Mann, Karl von Ossietzky. Alle diese großen Namen waren ja die ersten Aktivisten, ist ja überhaupt eine künstlerische Bewegung gewesen, der Aktivismus im Urzustand. Okay. Da schreibt ein Germanist 1969, die 68er Bewegung ist auf ihrem Peak angelangt, ein Vorwort voller Abscheu gegenüber den studentischen Aktivisten mhm. seiner Zeit. Und also äh, äh, äh, spricht vom puerilen Autismus dieser Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße um Rudi Dutschke herum, Ach, die, die das, das überhaupt nicht verstanden hätten, was Aktivismus mhm. eigentlich sei. Und das, da fühle ich mich auch so ein bisschen erinnert jetzt bei mhm. diesen äh, Flügelkämpfen innerhalb des Feminismus. Äh, weil das, was für 15 ist. Das, das, da, da sind offenbar auch immer so Generationenkämpfe an der Tagesordnung. Genau, man könnte, ja. ja aber, aber ich würde, ich, genau, weil ich mit Blick auf die Uhrzeit würde ich gerne noch ein Themenfeld aufmachen. Es wäre mir wirklich wichtig, dass wir noch auf die Klimaaktivistin gucken. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich mal eine kurze Schneise und halte fest. Aus einer Innensicht, aus einer innerfeministischen Perspektive haben wir viel gehört. Und wir haben von dir auch viel gehört aus einer, aus einer Außenbetrachtung. Und ich glaube, dieses Einbetten von, wo kommt er her und wer, wer wie aus welcher Perspektive schaut man auf den Aktivismus, ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. In inwiefern man dann auch die inner szenischen Debatten auch vielleicht versteht aus der eigenen Position heraus. Und jetzt nehmen wir das, was du vorhin auch gesagt hast, das Klima ist etwas Äußeres, es ist sozusagen etwas, das uns alle hier umgibt, abgesehen davon und uns alle betrifft, die Klimakrise. Und wir haben ganz aktuell äh, eine große Debatte über Protestformen, das war eine meiner Fragen im Fragenhagel. Und, äh, und der, die Klimaaktivistinnen, also Klima, ähm, Klimarechtsaktivistinnen sind ja auch in einem intersektionalen Umfeld unterwegs, das heißt, die definieren sich auch. Das heißt, dieses Thema, was wir eben hatten, schwingt mit. Ich könnte jetzt eine kurze Zusammenfassung machen, was äh, der Status quo ist und wie alles angefangen hat mit den Klimaklebern und eigentlich würde ich gerne zumindest nur einen äh, kleinen journalistischen Fakt einbringen, weil er mir sehr wichtig ist, weil ich aus einer medienkritischen Perspektive oft äh, immer oder immer wieder höre, dass dieser, dieser, dieser Anfang, also der Tod der Radfahrerin in Verbindung äh, mit einem Unfall mit einem Laster, dass da kausale Zusammenhänge hergestellt wurden und ähm, es nie – und das ist tatsächlich relevant – die Untersuchungen bis zum Schluss unklar lassen, ob dem so gewesen wäre, Punkt eins, und die Notärztin, die Klimaaktivistin entlastet hat, da sie sagte, sie hätte ohnehin entschieden, dass der Betonmischer nicht mit einem Spezialfahrzeug ausgehoben werden sollte. Ich finde das wichtig, einfach nur als eine faktische Grundlage. Damit hat alles begonnen und die Frage nach dem Maß der Mittel. und ähm, heute, also wir hatten die große Razzia, wir hatten die Razzia auf Seiten von rechts, wir hatten die Razzia auf Seiten von links, ich glaube, ihr habt das alles mitbekommen, ich habe mir einen riesen Text zusammengeschrieben, ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Zeit, um noch mal den Status Quo darzustellen und wir haben jetzt, ganz aktuell habe ich heute gehören, ein, wie 100, nee, 2000 KünstlerInnen, die eine Petition mit unterschrieben haben und sich sozusagen auch aktivistisch positionieren, wenn man es so will, nach der, nach der Definition. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Gemengelage in der von Hufeisentheorie, ähm, verschiedenen Positionierungen, dem Maß der Mittel, alles Mögliche diskutiert wird um Klimaaktivistinnen. Wie ist eure, euer Status quo gerade zu dieser Debatte, bevor ich hineingehende Fragen stelle? Ich wollte nur mal so ein bisschen die komplizierte Gemengelage deutlich machen. Ja, also das ist sehr richtig, diese Feststellung noch mal im Umfeld dieses schrecklichen Unfalls da in Berlin, das auseinanderzuhalten. solange das nicht endgültig geklärt ist, gibt es da gar keine Aussagen, die von journalistischer Seite zu treffen sind. Auch das aber zeigt für mich leider wieder ein Problem unserer Zeit, dass Medien, getrieben gerade durch die ach so sozialen Medien, immer aktivistischer werden. Ich glaube, es war an dem Tag ja die BILD-Zeitung, die als erste draufging und sagte, Frau wahrscheinlich gestorben, weil Klimakleber auf der Straße gesessen. Und das ist genau das Problem. Also wir lassen uns selbst nicht mehr die Zeit und prüfen nichts mehr, sondern ballern Behauptungen raus, die dann hinterher revidiert werden müssen, und richtig gestellt werden müssen, dass es das eben sich anders verhalten hat womöglich. Und ähm, das ist ein Problem. Und wenn wir jetzt gerade bei den sozialen Medien sind, wir haben im Moment einen Mann, der kurzzeitig mal der reichste Mann der Welt ist. Jetzt hat er Twitter allerdings schon so weit runtergewirtschaftet, dass er es nicht mehr ist. Elon Musk ist ein rechtsextremer Aktivist, der dort jetzt gerade regiert. Ist auch ein Aktivist. Mhm. Und das sagt nicht ich, das hat The Atlantic gerade diese Woche geschrieben und vollkommen zu Recht. Genau, und jetzt bist du sozusagen, du hast jetzt auch äh, nochmal, um auf meine Frage zu gehen: Das ist da die Kulisse, die du beschreibst. Und vor dieser Kulisse geht es aber Klimaaktivistinnen eigentlich um die Klimakrise. Deswegen kleben sie sich fest und deswegen machen sie Aktionen, die ja diskutiert werden, ob ihrer Legitimität. Und dazu positionieren sich Leute in einer Gemengelage, die auch jetzt in Bezug mit einer Razzia natürlich auch in, mit einer, der Frage der Kriminalisierung einhergeht, was ja die Gemengelage noch. Auch mal verändert. Wie ist da dein Eindruck? Also, ähm, vielleicht weg von diesem Ereignis, ich würde ja. sagen, also die, die Kriminalisierung von Aktivisten und Aktivistinnen ist eine Taktik der Macht. Ja, also das hat immer stattgefunden. Es ist noch nie der Fall gewesen, dass aktivistische Gruppen nicht kriminalisiert wurden. Ähm, ja, das gehört, also der, ähm, ja, der Begriff kriminell ist auch. Äh, kein neutraler Begriff, also sonst wären auch kriminell diejenigen, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Ähm, sonst wären kriminell auch die Unternehmen, die äh, die Amazonas auch komplett ähm, zerstören. Ähm, deshalb glaube ich, ist es eine, also wir kommen da zu einem, einer nächsten Phase von Delegitimierung und wo eben man merkt, dass ihre Taktiken, ähm, also ja, ein nächster einen nächsten Punkt erreicht haben und das ist die Verzweiflung, die aus der mangelnden Aktion, mangelnder Reaktion stammt. Also neulich hat Virginie Despont, eine feministische Schriftstellerin in Frankreich, auch gesagt, ähm, ja in ihrem Alter, sie ist 50 oder ein bisschen älter, 56, hat gesagt, ja in meinem Fall, ich kann auch... Ähm, fatalistisch vor der Klimakrise stehen, ähm, weil ich weiß, dass das Ende der Welt auch ungefähr zur gleichen Zeit mit dem Ende meines Lebens auch äh, ähm, kommen könnte. Aber für junge Menschen, sie werden, glaube ich, sich radikalisieren und immer wieder so mit mehr Gewalt auch ähm, Aufmerksamkeit oder ja, Aufmerksamkeit ähm, herausfordern. Ähm, ja, mhm. eben. Und das soll uns, ich glaube, so die Debatte soll sich nicht nur darauf fokussieren, auf ja, die Taktiken und wie das dann verläuft und welche Methoden auch angewendet werden und äh, gibt es ein Problem in der Klimabewegung, sondern was führt sie dazu, das zu tun? Also wir sind in einer Situation von Höchsten. Ähm, ja, es ist eine Notsituation und das ist wirklich so gelinde gesagt, dass es so ein Notfall ist, sondern es geht um das Überleben eben dieser Generation, die für sie ähm, relativ gesehen auch viel wichtiger ist als für uns. Ähm, und ja, also das kann sein, dass, ähm, dass er sich verschärft, aber müssten wir dann darüber sprechen, so ist es legal oder nicht, oder warum wird es im Moment so gemacht und mhm. was könnten wir dann tun, um darauf zu antworten, so, also konstruktiv gesehen und, und nicht so eine Dichotomie äh, zu ziehen zwischen die Aktivisten, die für die Rettung des Planeten stehen und die anderen. Also das ist völlig absurd, wenn man daran denkt. Ja, die Frage der Kriminalisierung betreffend fällt mir noch ein, dass ähm, dieser Begriff von der Klima-RAF, die jetzt mhm. in den Mund genommen wurde von Alexander dobrin zum Beispiel, CSU-Politiker im Deutschen Bundestag, der kommt ja nicht von ungefähr, sondern äh, dummerweise war es nun ein Aktivist selbst, der in einem Spiegelinterview 2021 äh, Tadjo Müller, großer Spiritus Rektor von Ende Gelände, gesagt hat, wer quasi am jetzigen Zustand nicht wirklich äh, einschneidend etwas ändert der Originalzitat Tacho Müller schafft die grüne RAF und er hat das natürlich äh, er ist äh, aufmerksamkeitsökonomisch natürlich äh, sehr bewandert nicht ohne Grund äh, in die Welt gesetzt dieses Schlagwort von der grünen RAF als Drohszenario als Minetheke, weil er genau weiß das zieht darauf springen wir Medien sage ich jetzt mal an auf solche Begriffe und äh, jetzt kommt das wie so ein Bumerang ein Jahr später zurück. Und, aber das ist eben, das gehört auch dazu. Das mhm. muss man äh, mhm. das ist nicht eine Erfindung, äh, eine, eine Zuschreibung, die in den Köpfen der CSU irgendwie ähm, zuerst entstanden ist, sondern das kommt aus der Klimabewegung. Aber gleichzeitig kann man natürlich sagen, auf der, äh, auf der politischen Seite ist sozusagen die Eskalationsspirale zu befördern durch bestimmte Wordings oder Politisierungen. Wir hatten ja sehr unterschiedliche Maßnahmen, auch beispielsweise die Inhaftierung in Bayern, dann aber Widerspruch in, in Berlin, wo ein Staatsanwalt eben die Klimakrise nach vorne gestellt hat und keine Verurteilung ausgesprochen hat. Also man sieht, dass in allen Räumen, nicht nur aktivistischen, ein sehr großer Unterschied herrscht, was, und wieder, ich komme wieder auf die, die Wahl der Mittel für eigentlich, und das war ja das, was du sagen wolltest, das eigentliche Ziel des Protests. Das Ziel des Protests ist, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, weil, wenn man auf die faktischen Zahlen guckt, uns 2030 die 1,5-Grad-Grenze, äh, wir sie überschreiten werden. Das heißt, und die UN auch keinen glaubhaften Kurs sieht, aber darüber sprechen wir ja nicht ja. so viel, oder... Oder wie seht ihr das? Also inwiefern ist dieser Aktivismus, und darauf gucken wir ja auch, dieser kritische Moment, es wird ja auch gesagt, dass äh, nach, äh, und du bist ja der Verfechter von... Position. Es gab ähm, Greta, jetzt gibt es andere Personen, aber das Thema ist immer das Gleiche. Also wie seht, nehmt ihr das wahr? Lasst uns nochmal auf diese Form des Aktivismus, deine These: wenn nichts passiert, wird er immer stärker. Ja, die Eskalation ist gegeben. Es wird immer, ähm, also ja, zum Beispiel auch, wenn wir im Retrospektiv über ähm, soziale Fortschritte denken, zum Beispiel das Wahlrecht äh, für Frauen nachdenken und vor kurzem war auch äh, das Jubiläum davon Hörte sich so an, als genau so Frauen haben so gesagt, wir wollen das Wahlrecht, ach okay, alles gut, so vielleicht zwei Jahre ein bisschen so wütend sein und dann war es gut. Sie wurden massiv eingesperrt in psychiatrischen Krankenhäusern, sie wurden pathologisiert, sie wurden eingesperrt in Gefängnissen, es, gab, es herrschte extrem viel Gewalt ja, und deshalb also mussten sie auch reagieren auf diese Gewalt. Und was wir jetzt im Moment erleben, ist, also sind vergleichbare Situationen, und es könnte durchaus sein, dass nach einer solchen Aktion man sagt, okay, gut, also jetzt, okay, jetzt reden wir darüber. Wir als äh, Medienhäuser, als Journalisten und Journalistinnen werden über das tatsächliche Problem sprechen, anstatt uns darauf zu fokussieren, ähm, ja, wie, was halten wir von diesen Methoden und diese Person da hat das und das gesagt und so, äh, sondern dass wir gemein also gemeinschaftlich und gesellschaftlich ein Problem angehen Aber das passiert nicht und da... Ist die Rolle der Medien eine, ja, der genau, eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle, die ähm, diese Probleme verschärft und auch die Art und Weise, wie der Aktivismus auch gesehen wird, wie es dargestellt wird, ähm, das muss nicht sein. Also es ist jetzt keine Fatalität. Mhm. Aber die Medien lieben ja Aktivisten. Also ich kann das aus der eigenen Redaktion berichten, jede einzelne Aktion der Klimaaktivistinnen und Aktivisten, egal ob das jetzt in Wien das klimt oder sowas, wenn man es nur auf die Kulturredaktion herunterbricht, Immer wieder jeden Tag bei uns, ah, das ist klickträchtig. Da machen wir gleich mal einen Artikel drüber und sowas. Und so funktioniert es doch. Und die, die Aktivistinnen und Aktivisten, ich nenne sie ja nie ohne Grund, die Bewusstseinsgroßindustriellen unserer Tage, die wissen doch genau, wie es funktioniert, wie man Aufmerksamkeit generiert. Also, wenn jemand verstanden hat, was Aufmerksamkeitsökonomie ist, dann sind es Aktivisten. Und äh, also deshalb. Sie können sich dann, sie sind Ikonen der Medienindustrie, der zeitgenössischen und stellen sich aber jetzt gerne auch mal als deren Opfer dar und das funktioniert meines Erachtens nicht so ganz, also entweder oder, also man, man ist gefeiert als Luisa Neubauer, kann aber dann nicht gleichzeitig sagen, dass man ohnmächtig ist und ein Buch schreiben, das gegen die Ohnmacht heißt, also sie ist nicht ohnmächtig, sie hat verdammt viel Macht. Ähm, also zumindest mediale Reichweiten mhm. macht mhm. Und, äh, und sie hätte im Übrigen auch politische Macht, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, über den wir reden können, sie ist ja Mitglied der grünen Partei und sie könnte eigentlich auch innerhalb ihrer Partei mal etwas bewegen, aber da eher ist sie im Moment im außerparlamentarischen Raum komischerweise aktiv, was ich gar nicht so nachvollziehen kann, weil ich ihr nur raten könnte, ich bin kein Ratgeber von Lisa Nova, auch von keinem anderen Aktivisten, <lacht> aber... Wenn man etwas verändern will, sollte man in die Politik gehen, dann sollte man in der Partei versuchen, ein Mandat zu erringen oder so etwas und dann im Bundestag. Etwas naja, zu also wenn alle großen Veränderungen da im Parlamenten nur in Parlamenten passiert wären, dann würden wir das heute wissen. Also es ist nicht so gewesen, dass jetzt, also, oh, ich will die Welt verändern, gut, dann gehe ich jetzt äh, im Parlament, ähm, ich schließe mich in einer Partei an und gut ist, es wird funktionieren. Nein. Aber sehr viele Veränderungen sind. Ja, Parlament, aber sie werden gepusht. Gemacht. Sie werden gepusht von den Massen, sie werden gepusht von Druck von unten. Und das ist eine Realität. Also, das so darzustellen, als ähm, lediglich in Parlamenten Entscheidungen getroffen werden, ohne Druck von außen. Und deshalb, also, Luisa Neubauer ich hat auch. Gar nicht auch sie, äh, ich habe ja nur gesagt, sie das ist bei ihr. Ja, sie das ist jetzt jahrelang. Ja, ja, aber bei ihr hat es Gründe, warum sie das macht. Und ich glaube, sie hat an ihrer Seite auch viele Leute, die sie äh, beraten. Und äh, sie sagen ihr auch wahrscheinlich, ähm, ja, dass, dass sie eine Rolle zu spielen hat, jetzt in diesem Moment, eben, um Druck, äh, Druck zu machen. Ob es funktioniert? Ja, wir sehen, das funktioniert jetzt vielleicht nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Aber würde es besser funktionieren, wenn sie jetzt in der Regierung wäre oder im Parlament? Ähm sie hat ja auf dem Grünen Parteitag geredet und auch das ist interessant. Die ersten Aktivisten überlegen ja schon, sollen sie in die Parteien gehen, die linkssozialistischen zum Beispiel. Und Kurt Hiller sagt zum Beispiel, ja, man sollte mal überlegen, man die Parteien mit seinem Gedanken gut zu durchsäuern, so nennt er das. Und dann in die aktivistische Richtung zu steuern, die er anstrebt. Und dann kommt er aber doch zum Schluss und sagt, nee, das funktioniert nicht. Aber und, und, und das ist etwas, was glaube ich, das ist ja auch wunderbar, man kann als Aktivistin und Aktivist viel besser dastehen, wenn man immer nur der Idealist der Tat bleibt im außerparlamentarischen Raum und sagt, ihr müsst aber ändern und eben den schwierigen, mühsamen Weg nicht beschreitet, der lautet auch mal Kompromisse schließen, äh, dann doch äh, sich auseinandersetzen zu müssen, auch mit anderen Positionen im Parlament und dann... Äh, auf vernünftigen Wege ja, aber also jetzt Kompromisse ist vielleicht nicht das, was äh, nötig ist, das ist jetzt für die Rettung Zeit, äh, oder für, für die äh, Lösung der Klimakrise. Also Kompromisse einzugehen und immer wieder Konsens zu suchen, führt auch zu Inaktionen. Das sehen wir. Aber es ist ja interessant, was ihr sagt. Und ehrlich gesagt, wenn man mit Blick auf soziale Bewegung gab es auch, und das ist jetzt, ich schmeiße einfach euch noch mal Aspekte hinein, gab es immer verschiedene Strömungen. Das eine, die von außen und die anderen, die den sogenannten Marsch durch die Institutionen gemacht haben. Die auch dann ihre Performance geändert haben, die Ämter angenommen haben, die nicht immer in Kontakt geblieben sind. Alles das gab es in der feministischen Bewegung, aber es gibt es in allen menschenrechtlichen Bewegungen, ist das zu beobachten. Ist ja, wäre ja dann auch hier die Frage, in einer klimagerechten in einer Klimakrisenbewegung, die über Jahre ja, also ich meine auch hier zurückerinnert, wo eine, ich erinnere zum Beispiel auch redaktionell, wie eine Greta sehr despektierlich gesehen wurde, diese Kinder, diese Schuldemonstrierenden, die, die, die sollte man mal, also das war ja ein sehr kindlicher Blick, ein sehr adultistischer Blick, also sozusagen das sind die Kinder, die nehmen wir nicht so ernst, das hat sich jetzt geändert, aber wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in einem sehr gewaltvollen Moment, das heißt für mich ist diese Genese schon interessant, wie kamen wir dahin? Und was bekommt in Zukunft und wie bewerten wir das? Und um dieses Bewerten in einen konstruktiven Teil übergehen zu lassen, wir haben jetzt gehört, medienkritisch sollten wir also unterwegs sein, welche Claims werden gezogen, was wird, ich glaube, das machen viele schon und trotzdem passiert es und es macht etwas mit diesem AktivistInnen. Aber welcher Aktivismus auch mit Blick auf die Klimakatastrophe was man ja auch als so eine Art psychologische Verdrängung erkennen könnte. Man könnte sagen, wir reden so viel über Klimakleber und Bekleckern und wie auch immer, was für Titel man alles geben kann und wir reden nicht darüber. Was wäre denn, oder Aufmerksamkeitsökonomie, wie du sagst, aber was wäre denn ein, ein angemessener Aktivismus? <lacht> Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht der Ratgeber der Aktivismus. Nein, nein, aber, es, aber wir haben, aber, du, aber wir, wir sitzen ja hier, weil es um Aktivismus geht und du schon eine analytische Betrachtung ja auch geschrieben hast und natürlich... Diese, dein Aspekt ist ja, und den finde ich schon relevant, die Mitte mitnehmen. Ja. Diese Mitte mitnehmen, wer auch immer diese Mitte ist, müsst, könnten wir auch mal definieren, alle stellen sich jetzt die Mitte vor, aber es spielt schon im Mainstream-Diskurs aus einer journalistischen Perspektive definitiv eine Rolle mitzunehmen, vielleicht um diese Mitte mitzunehmen, die du ja auch, wo du ja auch kritisierst, die wird nicht abgeholt. Was wäre denn eine Möglichkeit aus einer aktivistischen Perspektive oder mit Blick darauf hin abzuholen, wirklich konstruktiv gedacht jetzt? Also meiner Beobachtung nach ist fast schon gar nicht mehr so häufig von der Mitte als vielmehr von der Breite der Gesellschaft die Rede. Ja, äh, auch ja. gerne von der Grünen Partei übrigens, äh, seitdem Habeck und Baerbock äh, da die Macht übernommen haben, ähm, war immer sehr gerne von der Breite äh, der Gesellschaft die Rede. Wie man sie erreicht, äh, ja, es ist langweilig vielleicht und, und also, klingt wahnsinnig inaktivistisch, das zu sagen, aber ich bin ein großer Verfechter demokratischer Aushandlungsprozesse und ähm, ich würde sagen, äh, ich verstehe Aktivistinnen und Aktivisten äh, in ihrer Ungeduld und ich verstehe auch, dass, dass sie äh, Zeit und Demokratie in Opposition bringen, wie das kürzlich Luisa Neubauer gemacht hat in einer Fernseh-Talkshow weil eben die Kipppunkte da sind, die mhm. sind auch gar nicht wissenschaftlich zu bestreiten, aber trotzdem wird eine Gesellschaft sich nicht von heute auf morgen ändern lassen, äh, qua Dekret, sondern das muss irgendwie diskutiert und verhandelt werden und das passiert in der Regel tatsächlich im Parlament. Nochmal zurück in die Geschichte, 1919 gibt es in Berlin den gesamtdeutschen mhm. Aktivistenkongress und das Schlusskommuniqué der sogenannte Dogmenkatalog dieses Aktivistenkongresses, der tatsächlich ein Aktivistenkongress, nämlich sehr männlich geprägt war. Eine Frauenrechtlerin, Helene Stöcker, war auch dabei, aber sonst fast nur Männer. Dieser Satz lautet, der für mich ausschlaggebend ist, das demokratisch-parlamentarische System lehnen wir ab. Und das ist, das ist leider ein Zug, der sich auch so in der, durch die Geschichte des Aktivismus zieht aufgrund dieser Ungeduld, weil immer argumentiert wird, naja, die Zeit haben wir jetzt aber nicht mehr. Jetzt muss das schneller vorangehen. Jetzt, können, jetzt müssen wir diese eigentlich ja sinnvollen demokratischen Prozesse, müssen wir die mehr kurz überspringen und dann sind wir aber am vernünftigen Punkt angelangt und dann können wir wieder Demokratie machen. So funktioniert es aber nicht, mhm. glaube ich. Mhm. Du, du sagst das Gegenteil, ja? Nee. <lacht> nee, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass unser politisches System auch eine Demokratiekrise durchmacht. ja, also das ist auch zu Recht so, Das heißt wir werden in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich neue Wege finden müssen, politische Wege, Entscheidungsprozesse finden müssen. Aber so wie es jetzt gemacht wird, ja, es funktioniert. Offensichtlich nicht, ja, und ähm, es ist vielleicht besser als vor 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, ähm, ja, klar, und äh, gleichzeitig es wird sich verändern müssen. Also wenn ich jetzt Frankreich betrachte zum Beispiel, also wo es noch schlimmer ist als hier, äh, ohne Frage, ähm, ja, dieser System kann nicht bestehen, ähm, weshalb jetzt uns, Vorzustellen, dass ähm, alles so im parlamentarischen Rahmen stattfinden kann, äh, ich halte das für gefährlich. Ähm, und die Rolle der Aktivisten und Aktivistinnen wird dadurch, ähm, ja, also komplett herabgesetzt. Also es wird nicht wirklich gesehen, was Aktivisten und Aktivistinnen bis heute geschaffen haben. Warum wir heute in einer Gesellschaft leben, wo ähm, ja, zwei Frauen sich küssen können, auf der Straße, ohne ähm, von der Polizei auch festgenommen zu werden. Äh, dass wir in einem Land leben, wo ähm, ja, jüdische und, und äh, christliche Menschen auch heiraten können. Ähm, ja, das haben wir Aktivisten und Aktivistinnen zu verdanken und nicht Parlamenten. Und, ähm, genau. Genau. Und deshalb, ich glaube, das ist auch schon wichtig, dass, ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein auch in aktivistischen Kreisen zu bewahren, auch zu wissen, dass ja, für bestimmte Menschen die Welt, wie sie ist, läuft super. Ähm, und für bestimmte Menschen diesen Drang und diesen Druck und diese Not äh, nicht zu spüren ist. Ähm, aber ja, die Zeit ähm, ist knapp, es ist äh, ähm, dringend, es ist ein Notfall und... Ich glaube, ich, ich glaube auch, dass es größer ist als je. Also ich glaube, dass diese Veränderung, Veränderungen schon im Zuge sind, dass sie schon passieren. Und wir werden sehen, wie aber das sich machen wird, aber sicher nicht in Parlamenten. Wo du gerade das Wort Notfall erwähnst, fällt mir ein, was auch die letzte Generation ja wochenlang so in Slogans immer wieder verbraten hat, ist und sie sind eigentlich bis heute dabei geblieben zu sagen, wir haben Angst, dass die Regierung oder der Staat das nicht im Griff hat. Deshalb muss der Staat jetzt den Notstand ausrufen und sie wenden sich immer explizit an den Staat. Also das ist, das ist etwas, was ziemlich untypisch ist meiner Meinung. Beobachtung nach für Aktivistinnen und Aktivisten, denn eigentlich sind das, sind das fast staatsfromme Aktivisten, würde ich mal sagen. Sie fordern ja auch nur zwei Dinge, Tempolimit 100 und 9-Euro-Ticket und sagen, wenn das durchgesetzt ist, lösen wir uns auf. So, was ich aber eigentlich sagen will, ist, diese, diese seltsame Tendenz, vom Staat jetzt eine Notstandsgesetzgebung einzufordern im Jahre 2022, widerspricht fundamental dem, was die 68er-Aktivisten mal wollten, nämlich gerade keine Notstandsgesetze, die im Übrigen auch Naturkatastrophen betroffen hätten damals, äh, Anfang der 70er-Jahre. Ja, aber es, also es das, gibt, das, äh, es gibt ist auch einen, einen Kontext, ja, aber es ist auch kontextabhängig. Also wir können gucken, dass damals, also die Notstand-Fälle waren, auch haben also ganz andere äh, Konsequenzen gehabt. Also wenn, ja, wenn ich jetzt Frankreich nehme als Beispiel. Darf ich vielleicht die, noch zur Erklärung einen Satz sagen, dann... Entschuldige, ich glaube, vielleicht habe ich es nicht ganz deutlich gemacht. Mir geht es darum, die Rolle des Staates, man wendet sich an den Staat als quasi Heilsbringer, als Aktivist heutzutage und sagt, ihr müsst das machen und dann sind wir auch schon wieder weg. Und das ist etwas, was ziemlich untypisch ist für Aktivisten, das wollte ich sagen. Also das ist, aber also da gibt es auch also große Veränderungen. Ich glaube, der Staat heute wird auch in Verantwortung gezogen, was der Fall auch nicht unbedingt war, weil der die die Macht der Stadt wollte auch dadurch relativiert werden. Was heute ähm, es ist auch es kommt aus Verzweiflung und jetzt diese zwei Beispiele von Tempo 100 und ähm, 9 Euro tickets sind auch für mich spezielle Fälle, die ähm, also Partei auch übergreifend sind, die auch aus ne, also Deshalb, ich weiß nicht, ob wir da eine Verallgemeinerung ziehen können aus diesen zwei Beispielen. Aber generell, was ähm, auch klar ist, ist, dass äh, es werden immer mehr Wege gesucht, eben außerhalb diesen Rahmen zu agieren. Und ich glaube, das wird in Zukunft immer höfter der Fall sein wird. Ähm, ob es wünschenswert ist, wahrscheinlich nicht kurzfristig, mittelfristig, aber langfristig, ich glaube, das ist wünschenswert, dass wir zu einem neuen System kommen, wo die Entscheidungen auch wirklich demokratisch getroffen werden. Es ist jetzt das Nächste, dass wir gekommen sind zu einer Demokratie, aber wir können auch weiter. Wir können nicht jetzt sagen, okay, das ist jetzt gut, wie es ist und wir bleiben da, wo wir sind. Es kann nicht sein, dass wir jetzt nicht anspruchsvoller sind in Sachen Demokratie und dass wir uns denken, dass jetzt alle Menschen, oder alle Gruppen von Menschen, oder dass die Entscheidungen eben gerecht getroffen werden, weil das ist nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, die Rolle der Aktivisten und der Aktivistinnen, immer wieder unzufrieden zu sein und sich nicht zufrieden zu geben mit Fortschritten äh, oder mit, äh, ja genau, mit Fortschritten, mit Verbesserungen, die nicht weit genug sehen, gehen. Also wenn wir jetzt so denken, hätten die Frauen in äh, 1900, ich weiß nicht wann das war, 1900, ähm, das Wahlrecht, es gibt immer unterschiedliche Daten zwischen den Ländern, aber genau, Anfang des, 19, des 20. Jahrhunderts. Gut, heute haben wir das Wahlrecht, Feminismus ist abgeschafft, wir sind jetzt fertig. Nein, und deshalb finde ich diese, ähm, ja, also die Kritik am Aktivismus, also ja, aus unterschiedlichen Perspektiven und manche Kritiken sind auch, ähm, also ich kann auch mitgehen, die sind auch teilweise konstruktiv vielleicht, aber ähm, generell auch zu sehen, dass wir äh, nichts weniger als eine Revolution brauchen, ähm, gibt mir Mut persönlich. Also, und Revolution kann auch viele, also kann sehr unterschiedlich verlaufen. Das sehen wir im Iran, das haben wir in Frankreich gesehen, hier in Deutschland auch teilweise. Also, ja, genau. Aber ich glaube, das erwartet uns auf jeden Fall. Ich mache an diesem Punkt, lasse ich es stehen. Ich muss auf jeden Fall über ganz schön viele Dinge nachdenken. Äh, ihr wahrscheinlich auch. Äh, ich mache ja immer zum Schluss für mich so einen Abbinder. Was habe ich mitgenommen? Im besten Fall treffe ich auch ein bisschen das. Wir haben angefangen, äh, uns damit zu beschäftigen, was Aktivismus ist und ob AktivistInnen-Expertise, Wissen abgesprochen werden kann. Wir haben viel und immer wieder über die Neutralität zu einer Sache gesprochen. Wir haben gefragt, was, wo ist die Grenze des Aktivismus und wer bestimmt sie vor allem? Aus welcher Position aus ist sie vielleicht auch zu betrachten? Wir haben unterschiedliche gehört. Und das in einer sogenannten Demokratie. Ist diese Demokratie in der Krise? Und welche Rolle, also oder ist das eine Demokratiekrise beziehungsweise ist Demokratie im Wandel? Und deswegen haben wir so einen hohen Vermittlungsbedarf. Ein Wort, das du auch öfter gesagt hast, die Vermittlungsfrage. Wie vermittelt sich das, was gerade passiert, was wir angerissen haben, einer Vielleicht ist es eine Mitte oder vielleicht sind es auch die Szenen, die unterwegs sind, die ja auch gegenseitig nicht bestens kommunizieren, wie wir anhand eines sehr prominenten Beispiels deutlich gemacht bekommen haben. Und dann habe ich nochmal geschrieben gibt es wirklich eine neutrale Haltung in der Berichterstattung, ich zum Beispiel, und kurz mal eine Ich-Botschaft als Journalistin hier im Raum auch reingeworfen, ich zum Beispiel verfolge einen konstruktiven Journalismus. Es gibt also auch Strömungen im Journalismus. Auch das eine interessante Frage, wenn es um Berichterstattung geht. Also wie sich verhalten angesichts einer drohenden Gefahr? Das war die Frage und ich glaube, die, also ich bin sehr froh, dass wir die zweite Hälfte gemacht haben, weil sie nochmal eine ganz andere Dynamik gebracht hat. Vor diese, also die, wem droht die Gefahr? von wo, aus welcher Position heraus, wer sieht sie wie und ich würde sagen, wahrscheinlich variiert das bei euch hier im Raum. Und irgendwie halten wir fest, dass es eine gesellschaftlich, im besten Fall, demokratische Veränderung gibt, aber es gibt auch antidemokratische Kräfte, das haben wir jetzt auch mehrmals gehört. Und was ich mir mitnehme ist, um hier irgendwie den Durchblick zu bewahren, immer wieder nach Klarheit suchen, den Kontext schaffen. Wir haben heute ganz viele Kontextfragen gehört, nur angerissen, nicht zu Ende geführt. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, also so ging es mir, dass da ganz viel Wissen aufzuholen ist, wenn man in Debatten steigt, um zu differenzieren. Und ähm, wir können uns eh nicht ausruhen, weil es geht weiter, das habe ich auch verstanden. Und äh, die Klimakrise geht auch nicht vorbei. Und äh, mein kleines Fazit, der Aktivismus zeigt die Bewegung, das kam von dir. Ich würde das, ich nehme immer gerne dieses Wort Emanzipation, sie schreitet voran, wir sind mittendrin, das ist meine persönliche Meinung. In diesem Sinne, ich danke euch für den Abend, dass ihr hier wart, für diese Gesprächsrunde und sage Tschüss.